Aufzeichnung hat jetzt begonnen. Wird wie ne? immer okay. <lacht> eingestellt. Gut, das schön zusammengefasst. Du hattest da diese vier äh, Ergebnisse, äh, Entscheidungsergebnisse, hattest du irgendwie in was für eine Art von Post oder irgendwo hattest du das aufgeschrieben und äh, das war ganz schön. Also es wird aufgenommen und äh, das bedeutet, dass es auch hm. öffentlich werden kann und in diesem Fall sogar relativ wahrscheinlich <lacht> öffentlich wird. Und äh, dass jeder damit rechnen muss, der das rote Pünktchen oben links am Bildschirm sieht mit dem Satz, Birgit zeichnet den Anruf auf. Hm. So ungefähr. Okay. Man Steht hier nur Aufzeichnung beenden. Hm. Ja, das ist... Äh, ja. Wie wollen wir denn weitermachen? Genau. <lacht> Also, also, also ja, nochmal zurückgehen, also was wir alles schon geklärt haben, also das mit der Erreichbarkeit, glaube ich, was, haben wir uns okay. auf Doodle geeinigt, ne? so hatte ich das verstanden, Erstmal bis auf Ja, weiter. aber ich, ich finde, wir könnten doch auch einfach, dass dann sparen wir uns das mit dem Doodle und dann muss man, wir können ja auch wieder so einen Zwei-Wochen-Rhythmus machen. mit diesem Ja, dann Dienstag ist sowieso Abend. klar, ja. es geht ja um die Dazwischen. Also wenn wir dazwischen nochmal... so, irgendwie. ja, dann machen wir ein Doodle. Okay. Alles klar. Ja, ja. Gut, super. ja, Super, ja. super. Das war, das war nur gerade, dann hätte ich mir das so... Ja. Ja. Okay, dann haben wir... Doodle das. kommt dann... Doodle kommt immer per E-Mail, ne? Äh, kann man einstellen, glaube ich. Achso, okay. Also Ach, ja. machen wir. Mhm. Tipptopp. Aber, aber wo, warum nicht E-Mail? Also ich kriege E-Mail sozusagen, das ist so, so absolut elefantensicher, dass es das kommt und ich das finde. Alles andere ist immer so davon abhängig, dass ich da dann auch irgendwie gerade aufmerksam, aufmerksam bin. Also soweit ich weiß, kann man das einstellen. Und wenn, wenn wir jetzt feststellen, das dass kann man nicht einstellen, dann müssen wir halt noch mal, müssen wir noch mal gucken. Ja, yeah. und das ist dann auch so, dass wir dann, wenn wir, ähm, äh, vielleicht ist es ein bisschen vorspringend schon, wenn wir dann das, ähm, ich nenne das jetzt Medium oder die den den Service gewechselt haben, oder wie soll man das nennen, Michael? Mhm. Den Anbieter? Ja, für mhm. mich ist die Frage ja noch, noch nicht so. geklärt. Ne? Okay, wenn wir das dann gewechselt haben, ob wir das dann alles da machen. Okay, ich ja, habe ja. jetzt auch noch mal ähm, drüber nachgedacht. Ich weiß auch nicht mehr genau, was wir gestern besprochen haben, das ist schon so lange her, aber ja. ähm, <lacht> <lacht> was halt glaube ich, gell? Jutta, red mir bitte nicht ins Wort. Okay, okay, das ja, ja, ja, das ist ja schon gut. Nee, das ist zum Beispiel die technische Plattform. Ähm, so, was ich das gesehen habe, bei Zoom kann man das eher, du hast ja ein normales Gespräch, ist ja immer, wenn du neben einem sitzt, dass du auch mal was sagen kannst, wenn der andere redet, um den irgendwie äh, zu vervollständigen, was er sagt oder das einfach mal so einen Hinweis machst. geht ja nicht darum, dass man dem das Wort abschneidet, ne? die Dies dazwischenreden. Zum, bei, zum Beispiel bei Alexander Kluse, äh, äh, Alexander Kluge, siehst du das? Und ich nenne das auch für mich so das kluge äh, Format sozusagen oder die Methode. Ne? Ähm, und das geht bei Skype schlecht, weil du immer so eine Verzögerung hast. Also ich rede jetzt, eine andere redet dazwischen, dann dauert das und ein Ton muss immer die ähm, Oberhand gewinnen dann. Mhm. Und dann hörst du nämlich von gar nichts mehr. Ja? Eigentlich ist es ein ziemlich hierarchisches äh, <lacht> Setting hier. Ne? Mhm. Weil man muss sich da durch die Stimme ähm, wie ein bisschen Gehör verschaffen. Ja, und dann fängt es an in, in so, so ein Kampf um, ums Wort, das ist ja auch blöd. Da habe ich schon überlegt, ob man, dann, <lacht> ob man dann nicht wirklich so ein bisschen was macht, dass äh, bei jedem Talk, kann man so einen Wechsel machen, einer der Moderator ist. Ne? Oder irgend sowas. Ich meine, ich, ich hätte kein Problem, mich zu melden. Das gibt es ja scheinbar sowieso in Zoom in so, oder Ähle sonst auch. was. In Adobe Connect gab es sowas auch. Ja. Ne? So ein virtuelles Melden, aber du kannst dich auch mit der Hand melden. Du brauchst keinen Schalter dafür. Ja, ne? man hier so ein einen so nicht? Ne? mit dem man dann also irgendwie so die... Äh, die die, die teilnehme Wucht dann sozusagen verdeutlichen kann. Nicht Jetzt bin ich aber endlich dran, ne? Ja. Und dann so rum rum. Stinkefinger so ins Bild, <lacht> und dann Abneigung oder so. Ja. Ich muss sagen, dass diese äh, diese witzige Sache mit dem Hintergrund mir jetzt eher nochmal Lust gemacht hat zu wechseln. Weil das ja bei Zoom dann schon etwas länger ist und eventuell auch so, was, was mir Spaß machen würde, wenn ich da hinten eher am Anfang weiß hätte und nachher hätte ich dann sozusagen alles so zugekritzelt, nicht so beim Nachdenken und Reden und so. Solche Geschichten. Das wäre natürlich toll, wenn man sowas machen könnte. Ein Video und, passt äh, oder was? Ja, das also im Grunde jetzt hinter ja hinten kritzel ne, das ist ja mein, ja. mein Standard äh, nerv ads Seenerv-Ads-Struktur, äh, ja, ja. ne? <lacht> so. Und ähm, aber man kann ja auch einfach mit, mit einem Weiß anfangen und dann mhm. äh, sieht man, wie da mein Stift oder eben ohne Stift einfach so Striche entstehen und sowas. Ne? Das fände ich natürlich witzig, auch so zwischendurch. Das würde mich auch beim beim Reden nicht stören. So. Und äh, oder solche Sachen. Also man hat äh, solche, das mal so auszukundschaften, ob sowas geht. Oder eben, man hätte dann öfter eben neue Bilder und äh, oder was auch immer, was man dann sich einfallen lassen kann. Ja, also nach Zoom, also wer ist da eher für? Ja, <lacht> <lacht> das habe ich mir auch gedacht. Da habe ich mir der gestern Abend habe ich noch gedacht, als ich so, so mich so fertig machte fürs Bett, ne? Äh, Habe ich gedacht, wie ist das eigentlich bei dieser Entscheidung mit dem Veröffentlichen am Ende? Da war es ja, ja beim letzten Mal total einfach, alle haben den Finger gehoben. Was passiert eigentlich, wenn einer den Finger nicht? <lacht> ja, das ist klar. Ne? Ja, das <lacht> ist Na, aber, gut, ja, ich mir denn vor? Was, äh, <lacht> reden wir dann so lange, bis wir alle einstimmig sind? Oder Uff. zählt die Mehrheit? Minderheitenvotum. Minder Minderheitenvotum muss geschützt werden, Minderheiten, ne? Ja, der, der kommt dann eben nicht zu dem Talk oder was? Nee, ja wenn jetzt, ja, aber wenn wir jetzt am Ende entscheiden, ob wir das veröffentlichen, zum Beispiel, ne? ja. Also beim ja. normalen Kunsttalk ist das ja nicht, da ist ja, da muss ja jetzt... Wirklich der streamt grad, ja. Also. Genau. Mhm. Nee, streamt tut er nicht. Nein, ja, Ist ja nicht ich. live? Ach nee, der ist nicht was? live. Du kannst, also Skype ist ja nicht, ist schon live unser Gespräch, mhm. aber das wird ja nirgendwo übertragen im Internet, sondern nur für uns. Bei Zoom kannst du das auch verknüpfen. Genau. Aber bei Zoom kannst du das auch verknüpfen. Und was die Birgit noch meinte, StreamYard, wo der <lacht> Stefan mitarbeitet, <lacht> da ist das ja genau darauf ausgelegt, auf das Streaming auch. Ne? Ja. Mhm. ja. aber jetzt hast du zum Beispiel also demokratische Entscheidungsprozesse. Die sind jetzt zu viert. Ne? Und am Ende, ähm, mir ist es sowieso wurscht, ob mein dummes Kalaber ähm, dann veröffentlicht wird. Und wenn ich halt Blödsinn erzählt habe, dann kann sich einer beschweren. Ne? Und ähm, dann kann es aber sein, dass, was weiß ich, die Jutta sagt jetzt, nee, da habe ich irgendwas gesagt, das will ich aber nicht, dass es so. Oder du, Andreas, Birgit, äh, wäre es ja eigentlich doof, wenn man jetzt so drei gegen eins macht. Ne? Ja. Also dieses typische Mehrheitsvotum. Ja, aber das kann ja auch für andere sein. Also jetzt stell dir mal vor, jetzt ich sage das jetzt einfach mal, das ist fantasiert, ne? Mit äh, dem Zoom kannst du ja auch über 14 hinausgehen, also du kannst ja hunderte, stell dir mal vor, wenn jetzt hunderte, die du dann irgendwie koordinieren musst, ich sage jetzt einfach nur so, 100 Leute nehmen daran teil, wie willst du da denn noch äh, eine Abstimmung machen am Ende, ob das veröffentlicht wird, dann muss das doch irgendwie klar sein, das wird veröffentlicht und das wird auch klar. gleich live gestreamt und da gibt es kein, und wenn da sich jemand äh, dann meint, irgendwie da hat er was fa Falsches gesagt, okay, das das gibt es manchmal, habe ich auch mhm. schon. habe ich auch schon. Aber dann denke ich aber, was interessiert das Geschwätz von gestern? Hm? Ja. ja. Also, okay, das war aber doch irgendwie klar, ne? Also, das. Äh, also, das was den, den, den Talk selber, also finde ich klar, dass der äh, rauskommt. Ja, der genau. wird, deswegen treffen wir uns, damit der rauskommt. Ja. Also da gibt es überhaupt kein Vertun. Ja. Aber äh, es war ja jetzt eben die Geburtstagsfeier. Aber äh, meinetwegen tut sie raus und dann ist gut. Nee, aber also auch unsere unser anderen Talks. Das ja. war ja auch ein ganz besonderer. 15, Was? Kunsttalk 15, der keiner war. Mhm. Kunsttalk 27 war gestern. Genau. Ich habe den als 16 abgestuft und mache da so eine, so eine Nummerierung. Damit ich jetzt, weil ja, die Zahl ist ja voll wichtig, weil. Oh, der André äh, löst, löst sich auf. Macht der Stern nicht ja. über meine Strukturierungsvorschläge. Ich mache mich darüber lustig. Nee, nee, die Birg Birgit. Ach so. Nein, ich mache mich nicht darüber lustig. Das war ja schon vorher strukturiert. Und nur, nur. das hat gestern Michael ja auch kritisiert, da hat er vollkommen recht. Ne? Äh, der, äh, ich fange da mit dem ersten an, dann mache ich so ein Bild rein. Und dann ist es, der eigentliche Kunstdog fängt erst wirklich mit dem zweiten an, also mit den Personen. Vorher ist das nur so eine... Ankündigung oder wie auch immer. Aber ich habe das dann Kunsttalk 1 genannt, weil es für ja, mich das, das. Bereitmachen war für diesen YouTube-Channel, weil ich das ja vorher nicht hatte. Und ich bin da jetzt auch nicht mehr drüber gegangen. Ich gehe jetzt nochmal drüber und mache das richtig schön ordentlich. So. Warum? Aber einige kleine, kleine Ungereimtheiten werden da bleiben, weil ich bin ja Künstlerin und das muss auch, ja, <lacht> auch ein bisschen. Werkspuren was oder was? Ja, so ein ja, paar. Ich, ich habe ja weiterhin vor da die Inhaltsverzeichnisse nach und nach genau zu machen, auch um mir das zu so Gemüte zu führen. Und damit da mehr mal. Content reinkommt. Genau. Ja, das aber wichtig sind so, aber na, tatsächlich wichtig ist so dieses Adresse, ähm, also regelmäßige Datum, dass das also im Grunde ganz leicht zu finden, ganz leicht zu kommunizieren ist. Und äh, dass jemand, der da auch nur an, andeutungsweise äh, eine Idee hat, wie das, oder das man gehört hat, ne, dass der da hinfindet. Ne? Genau. So, Aber ich das heißt, Wort. welche Spuren müssten wir auslegen? Ah, okay, das ist, das ist eine gute, das ist ein guter. Ja. Welche ja, Spuren müssen wir auslegen? Wie vorher? Also wir haben ja immer, es war ja immer eine Ankündigung auch, ne? Twitter und.. Ähm, Facebook und ja, ansonsten. Ja, das, jetzt mal, das war immer, weil ich das immer überall gemacht habe. Ja, ja, ist ja gut. Also, wir können das gerne aufteilen. Nee, es ging ja jetzt die Frage, es war nicht die Frage, wer, sondern wo. Und da habe ich gesagt, das Wo war eigentlich so gut wie schon eingespielt. Und wenn das jetzt, dann können wir zum Wer kommen. Und wenn du sagst, das ist der jetzt too much dann sagen wir, dann teilen wir das halt auch. Also dann sage ich zum Beispiel, okay, ich mache es auf Twitter. Also die An es geht um die Ankündigung, ne? Mhm. Ja. ja, kann ich machen. Super. Mhm. Oh. Gut, der Name Kunsttalk bleibt. War das in der Diskussion oder was? Nee, fällt mir gerade ein. <lacht> so, die, dicken, die dicken Klöpse kommen jetzt noch. So, ja, irgendwie, oder sozusagen, so, ich hatte mir, nein, das kommt daher, dass ich mir gerade vorstelle, jetzt hat man irgendwie so gehört und jetzt folgt man einem Link und dann, was findet man? Also man erstmal findet man, denke ich mal, die Reihe der Talks, die schon abgespeichert sind und äh, zum Abruf bereitstehen. Und äh, gibt es irgendwie was, äh, was, was wir vorher so sagen wollen? So Leute tun uns nicht und seid auch nicht enttäuscht, wenn das jetzt alles ganz komisch ist. Das ist nicht so, wie, das nicht so wie ich das gerne hätte, da im Fernsehen. Nee, ja, nicht so wie das. Da hatte ich ja jemand der, ihr, ihr seid ja schön am Üben. Dann fand ich, habe ich noch gerade in einer die Kurve gekriegt. Das baut mir auch die ganze Zeit. Ja, es stimmt. Also lassen wir erstmal so, wie es ist. Ist ja schon so eingeführt. Ja, wird auch sagen. Also zurück zu Zoom, ja. Also ist das jetzt klar, dass wir das probieren oder? Also ich bin bereit, wie gesagt. Ja. Weil wir also. haben ja auch gestern gesagt, wenn es uns nicht gefällt, dann können wir ja auch wieder zurückgehen, das ist ja kein Problem. Ja, ich was ich noch ganz kurz, ich habe das ja nur in diesem Watson gelesen, in, dieser, ähm, in dem Artikel, den habe ich auch Michael geschickt und da wollte ich einfach noch kurz mal Michaels Statement dazu haben, was dann von diesen ganzen Kriterien hält, die... Äh, die, die kritischen Stimmen, ja. Ja, die kritischen Stimmen zum Zoom. Ähm, ich persönlich habe damit nicht so, ähm, also kann mir da schon alles vorstellen, aber das wäre für mich kein Hinderungsgrund, das nicht zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch, weil das ja so zu stark genutzt wird oder auch überall empfohlen wird und alle fangen damit an, dass es natürlich damit auch immer mehr Probleme gibt. Das ist ja immer so mhm. wahrscheinlich, oder? Nee, also ich sehe da eher, dass wenn da datenschutzrechtliche Bedenken irgendwo sind und sonst was, mhm. ähm, dann sehe ich eher, äh, je mehr das im Fokus ist, desto mehr sind die dann als Anbieter auch bemüht, dem nachzukommen. Äh, diese Sicherheitslücken zu schließen? Ja, so ähnlich wie bei Facebook. Ähm, ah, okay. Die haben okay. ja auch mal Skandale und sonst was, mhm. wo dann die anderen äh, äh, WhatsApp und was weiß ich irgendwas doch austauscht, obwohl es nicht darf oder so. Genau, aber im, im, ähm, der Vorteil ist wirklich diese, äh, sage ich mal, in, in Anführungsstrichen, simplere oder äh, nicht Schwellen zusätzliche Schwellen schaffende äh, Anwendung. Das ist äh, de facto wirklich so. Ähm, also in der Konfiguration und der Administration, wird jetzt im Verhältnis zu dem, was wir jetzt hier mit Skype haben, erstmal einen höheren Aufwand sehen. Ja, da müssen, braucht es nämlich, glaube ich, so etwas Ähnliches wie einen ähm, Administrator. Ja, die, die, das nennt sich da Moderator und was ich jetzt auch noch nicht genau weiß, also wir brauchen ja auf jeden Fall dann einen kostenpflichtigen Account und da müssen wir gucken, dass ähm, da nicht nur einer die Hoheitsgewalt hat, sondern dass mindestens zwei den auch bedienen können, damit man, falls einer ausfällt oder... Leid, ah, ja. ja. so nicht kommt oder so. Gerade 40 Cent. Kosten? Das sind ähm, bei einem äh, pro Account sind das so 16 Euro noch was im Monat. Mhm. Aber ich, ich, ich will. Ich, will da, mit, ich, also würde da ich da mich schon Also, ich habe beteiligen. Ja, aber ich habe hm. mir schon überlegt, dass ich das sowieso, ich auch. Dass ich das sowieso ja. ähm, mir auch zulege. Ne? Aber ich will jetzt noch, bin ich jetzt noch nicht so weit ähm, durchgedrungen. Wie das dann da geht. Ähm, also ich vermute mal, es gibt da auch so eine Abteilung, die heißt Rollen, Einstellung, irgendwas. Und da kannst mhm. du Administratoren und sonst was. Ne, mhm. also ich vermute mal, dass es möglich ist, dann. So Ähnlich wie das Moodle dann, ja. Mhm. Keine Ahnung. Ja. Mhm. Aber du hast das auch bei einer Sim zum Beispiel, bei Second Life, so eine Sim, eine ganze In äh, Sim, also eine, eine Insel. ne? Die komplett zu verwalten, das ist auch schon ziemlich viel Aufwand. Und dann kannst es ja dann auch mit Rechte, System und sonst was, das ist ein Heiden durcheinander. Ne? Also Zoom für den normalen Benutzer, wenn er dann den Link kriegt und der geht da rein, dann kann er mitmachen. Das ist wohl einfach. Ich will nicht sagen, dass die Administration jetzt so schwierig ist, aber es ist halt was Neues. Ne? Muss man ja, hätte auch Interesse, das zu lernen, natürlich. Ja, super. Ja. Ich, ja ich finde das, das cool. auch. Also ich habe das ja nur mit dran teilgenommen und äh, das war, das ist immer, mhm. das Technische ist immer erledigt worden von den technischen Fachmännern. Mhm. Und ähm, ich finde das auch, das wäre ein neuer Schritt und ich, ich begrüße das sehr. Ich würde das gern, sehr, sehr gerne wechseln. Und dann ist das vielleicht auch nicht, das ist auch nicht so wie hier, so komisch mit diesen. Bildaufteilung oder was? Das ja, ich nein, dieses hier, glaube, guck mal, da gibt es bei mir immer, ich sehe immer, dass das nicht so gut überträgt, also das macht so stürmer. So. Aber du ja siehst nach wie vor, selbst ähm, jetzt natürlich durch die Corona-Krise äh, vermehrt, auch in, in den Hauptnachrichten im Fernsehen, hm. dass Leute einfach per Skype zugeschaltet werden. Ne? Ja, äh, habe ich auch ganz viel gesehen. Ja. <lacht> <lacht> Ja, was was plötzlich ich, ist dieser Touch ein schöner, ist schöner Touch. Nebeneffekt, weil man irgendwie die Leute mehr, ähm, eben die sitzen zu Hause und es gibt irgendwie so eben einen persönlicheren Touch der, der ganzen Geschichte. Gell? Es ist nicht so, so sauber geleckt, das gefällt mir genau. total gut. Ja, aber ja. es ist irgendwie andererseits... <lacht> Das, äh, also ich hatte mich mit einem Freund darüber unterhalten, der redete über einen Philosophietalk, den er entdeckt hätte und das fand er so toll, dass das so äh, halb improvisiert, halb äh, sozusagen so, so authentisch, das Wort ist ja ein bisschen jetzt auch durchgenudelt, aber äh, so rüberkommt und das mochte er, dieses Unperfekte, ne, also genau, dann sehe ich das jetzt alles und denke, na, da haben die ganzen Leute im Internet haben, äh, die Vorarbeit geleistet. Ne? Ja, und ja, jetzt, jetzt ja. wird das sozusagen auf eine ganz komische Weise enteignet von Leuten, die also bisher voll nicht die, die, die Medien im Rücken hatten und was nicht alles. Ich finde das ein bisschen ich auch ein bisschen traurig, nicht weil, weil das eben nee. wird, wird nicht auf die zurück ver, verortet, mhm. sondern jetzt, na wie, wie heißt die Frau, die, die mit, mit Böhmermann diesen einen Talk gemacht hat, Aber egal, auf jeden Fall auch plötzlich haben sie alle dann Podcasts und alle haben und, und so weiter, nicht? Und das ja, äh, ist so der Trend. Ja, ja und da stürzt sich alles rein. Und wer Pioniere das Geld hat, nicht, der macht es eben fetter, ne? Gewürdigt. So ist Aber ja. Medientechnisch ähm, ist zum Beispiel im Radio. Man sagt ja, der Radiosprecher Sound. Das ist so ein spezieller Sound. Da ist der Sprecher ist so schön mit einem super Mikrofon. So, so, nah unten brummt es, ne? Und die Stimme ist perfekt im Studio. Und da macht er ein Interview und dann ruft er irgendwem auf dem Handy an, der unterwegs ist, ne? Also, es gab es ja schon da, ne? Also, diesen, ich sag mal, so eine Art Medienbruch, ne? Also, das ist ja. Das ist aber total gut, eigentlich, meine, überhaupt. Nein, wir machen jetzt hier gerade so eine Live-Session. Nein, nicht eine Live-Session, eine Aufzeichnung. Ja, du, das ist falsch. ja, das geht jetzt auch. Ich habe das rausgefunden mit der Funktion, mit dem Hintergrund. Das wollte ich ja immer schon so haben. Das ist so toll. Du, das ist ganz klasse. Du, aber, aber, Günther, ich muss jetzt, aber jetzt muss ich ganz das schnell. Günther schon wieder. Na, ja, das machen wir. Doch, da sprechen wir drüber. Ja, ja, am Mittwoch. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ich grüße die anderen. Alles klar. Jetzt grüße. Grüße. Das kannst du bei Zoom auch einstellen, dass Leute auch sich per Telefon ähm, in die in das Meeting einbringen. Kannst ja, auch per Telefon. So, oh, das ist cool. So Zoom. Und es gibt technisch, das ist super interessant, ähm, du kannst sogar mehrere äh, Videostreams aufnehmen mit verschiedenen, äh, wenn ich das so richtig sehe, dass du sogar noch verschiedene. Äh, Videoquellen separat als Spuren hast und du hast separate Audiospuren. Ja, hast du. Wenn du so also manchmal zum Beispiel den, den der gerade dran hattest, äh, das habe ich gesehen bei den ähm, Schnitten von, von den Kunsttalk, ne? waren ja zwei, wo der Günther auch da war, und beim letzten, den ich geschnitten hatte, äh, Kunsttalk 5 bei mir, da war der vom Ton her, also vielleicht 35 Prozent Sendeleistung. Sendeleistung. Ne? Lautheit im Feld mhm. zu den anderen nur. Mhm. Ja, das kann man ausgleichen dann. Ja, Ich musste dann halt dann im Schnitt in, Aud in Logic Audio habe ich dann die Was Sachen separat rausgesucht vom Günther nur und dann mhm. separat an. Das hat viel lauter gemacht. Entschuldigung, das möchte ich unter, wollte ich nur sagen, dass das in der ZHDK auch so war. Und dann gab es ja noch diese Eule, diese, die so 360 Grad aufgenommen hat. Also da kann man so ganz raffinierte Sachen machen. Und so ein Robby war da, das war so ein, ähm, wie so ein iPad, das auch so rotiert. Also so ein Halbroboter, nenne ich das mal so. Ja. Was dann äh, nützt, wenn man eine Gruppe zusammen hat, die mit einer anderen Gruppe, die zusammen ist, also real life, äh, kommunizieren will? sozusagen es hat ja keinen Sinn dass ich hier sozusagen sondern äh, rundum äh, ding habe wenn hier nicht also drei Leute sitzen die dann auch entsprechend aufgenommen werden ja doch wenn wenn du doch, das, ja. wenn du, wenn du deinen Raum jetzt als Atelier siehst oder Werkraum mhm. du bist ja Künstler und du bist ja ähm, bildgebender Künstler ne, also mhm. <lacht> du hast dann da an der einen Ecke hast du das an der anderen hast du das und das tust du alles mit dann integrieren in das Meeting ne? Es macht praktisch so eine Art, wie, eine, wie, die, wie also, die Bürger mit ihrer Performance einwürfen da immer. Nein, da können wir aber erst in so ungefähr zwei Monaten anfangen. Bis dahin okay. habe ich das erst weggeräumt. Das kann man so nicht zeigen. <lacht> Bis das Studio ein Studio ist. Genau. Ja, äh, aber das zeigt ja schon diese, diese Überlegung, äh, dass wir diese Situation, äh, öffentlich zu sein, noch mal ganz neu äh, äh, wahrnehmen im Augenblick. Und äh, von dem, was Sie mir vorhin, was er eben alles so erzählt hat, war mir für mich die Frage, äh, wie, was für eine Form nimmt das an, wenn wir jetzt meinetwegen 30 Leute haben, die sozusagen reinschwätzen. So. Also ja. welche, welche, welche Struktur braucht man dafür? Also so ein so, Gespräche, die ich so gesehen habe, dann ist das immer so, dass der der da einer ist, der kommentiert oder redet mit nacheinander, ein oder zwei. Und so ne? Das fände ich aber doof. Also Normal hast du ja da in den Settings E-Learning, einer ist der Obermacker und der erzählt einen und die anderen genau. zuhören. Und dann dürfen die sich mal melden, dürfen eine Frage stellen oder sonst was. ne. Ja, da finde ich, da, da find ich die, ähm, die Methode, ich nenne das jetzt mal das Verfahren von äh, Stefan ganz gut mit den 15 Minuten. Wir geben jedem, äh, also oder was weiß ich, auch fünf, äh, der hat das ja noch reduzierter, sieben Minuten, fünf Minuten, äh, um ähm, einen Beitrag zu bringen und dann wird das nicht diskutiert. Da steht einfach, dann kommt der nächste. Zack, zack, zack, zack, zack. Und man kann dann ja einfach, ich meine, wir, wir, wir sprechen ja jetzt hier über ungelegte Eier. Ähm, ich glaube nicht, dass da so ähm, in den ersten ähm, Sachen, wo wir da so rumprobieren, dass da so viele dazukommen. Und falls das, dann müssten wir einen ganz schnellen Dudel machen und uns besprechen, wie wir damit umgehen. Hm. Also ich würde jetzt gar nicht so, mir geht es eher um äh, halt, hm. in Qualität, als um Quantität. Inhalt, so, Content, Inhalt. Thema. Inhalt, und, Qualität. Ja, Was? und dann die Frage... Also, wir, haben, wir könnten ja jetzt sagen, oh, wir beschäftigen uns jetzt hier mit den technischen Sachen. Ne? Das war so eine Überlegung von mir, dass man sich jetzt nicht zu sehr mit den technischen Sachen da die ganze Zeit aufhält, genau. sondern mal inhaltlich kommt. Mhm, genau. Jetzt fällt mir aber gerade auf, dass das ja auch Inhalt sein kann oder ist. Ne? Also, ja, das sind also technische Raffinessen, die wir austeilen und ja, sagen, das, das geht, ja dann gut und das geht der, gut nicht. Das gehört ja dann zu der, ja dann zu der ähm, Bild- also wie visuellen Kunst von mir aus. Ja, oder visuellen Kommunikation kannst du auch sagen, ne? Aber wir wollen ja auch irgendwo und dann... Die Ästhetik, die Ästhetik. Ja. Wir wollen nicht bohem sein. Aber wir wollen noch ein bisschen auf die Wahrnehmung eingehen. Im Zentrum der ja. interagierenden Leute... Ja. Die werden Ich habe nämlich jetzt noch mal gelesen. Also so als Fischpool-Situation, dass also im Grunde nicht einer, sondern eben die Leute, die sich unterhalten. Und dann, wer das da mitkriegt, der kann das entweder lurken oder genau, über den Chat oder sonst jetzt. wie sich mit reinholen. Dann wäre der Chat, wird dann vielleicht wichtiger werden und sowas. Aber gut, du hast recht, da, ich, da müssen wir uns erst Gedanken darüber machen, wenn, wenn, wir, uns, wenn wir den Fall haben. Und äh, wichtiger ist, dass wir jetzt so gucken, wie, wie äh, fangen wir an? Was, wie, wie machen wir den Anfang? Machen wir also, da etwas normaler. besonders? Oder so? Und was haben wir letztes Mal noch nicht äh, besprochen? Das ist auch noch nicht. Haben wir, haben wir alles, was wir brauchen, letztes Mal rangekriegt? Okay. Gibt es eine Liste irgendwo? Ich weiß nicht mehr, was wir besprochen haben. Warten haben wir die Liste? Also ich. Ich kann das sagen, dass wir als erstes hatten wir äh, das mit dem Aufzeichnung beginnen, das habe ich ja auch gehört. es wird immer aufgezeichnet, auch wenn wir technisches und organisatorisches auf der Hinterbühne Backstage, Backoffice besprechen. Es wird immer protokolliert, es könnte öffentlich werden durch Livestream oder die Extraentscheidung. Jeder kann mitmachen beim Vorbereiten, hatten wir auch gesagt, aber wir gucken. Wir haben eigentlich jetzt erstmal äh, heute uns dafür entschieden, dass wir das jetzt äh, mit diesem Wechsel erst nochmal wir vier machen, weil Arik mich schon gefragt hat und auch Godot, ob es weitergeht und wie es weitergeht. Dann äh, eben mit diesem Wechsel, das habe ich halt Enterprise Videokonferenz mit, ne? Messenger und Content Sharing. Also man kann auch sehr leicht äh, Inhalte, also dieses äh, nicht nur den Bildschirm teilen, man kann ja mehrere Bildschirme dann teilen, weil jeder kann dann halt auch was hineinbringen, weil man einfach mehrere Bilder wie anordnen kann mhm. in Zoom. Ja, bei Skype kann immer nur ein Bildschirm geteilt werden. Ne? Genau, bei äh, Zoom was? können mehrere gleichzeitig ah, geteilt alles klar. werden. Ja, und das wäre äh, ja. Wäre ja eigentlich auch, dass man wie so eine äh, Entscheidungstabelle oder Entscheidungsmatrix machen könnte. Ne? Genau, und ähm, Godot hat mir dann noch einen äh, Link geschickt zum ähm, ähm, Zoom, so ist das Zoom in zehn Minuten gut erklärt, wirklich gut erklärt, ähm, mhm. Und das wäre ja auch was, das könnte man ja am Anfang, wenn wir gewechselt haben, vielleicht die ersten ein bis drei Male, könnte man diese zehn Minuten dann einfach, also dieses Video damit mit dass die Leute, wenn sie irgendwie Schwierigkeiten haben, sich das angucken, wie das vielleicht ja richtig Also der Peter hat mir gestern gesagt, ja. äh, der Pitt aus Köln, ne, ja. dass der mit seinen Online-Kursen und mit seinen Studis, ja. Sobald da irgendwelche technischen Probleme sind oder sonst was, dann schaltet er ab und dann sagt er, regelt das für euch. Und wenn das drauf habt, dann melden wir uns wieder. <lacht> Der ist dann ganz rabiate, weil er da keine Lust hat, da online irgendwie äh, jedes Mal irgendwie an, an die Hand zu Gesundheit, ist das Corona? Nee, nee, nee. Das ist Michael. Pseudo-Corona. <lacht> <lacht> Aber das ist dann halt, dass man sich dann natürlich die Zeit, ob man sich die Zeit dann, die eigentlich dafür reserviert ist, jetzt irgendwie äh, inhaltlich was zu machen, ob man dann, dann die meiste Zeit dann mit irgendwelchen mhm. neuen Teilnehmern beschäftigt ist. Das erinnert mich sehr an Second Light, das, ja genau. das hat mich so abgenervt. Ja, jedes Mal ging das von vorne los ja, und es hat so lang gedauert. ja. ja. Und ich habe auch, obwohl ich angekündigt habe, wir machen vorher einen Soundcheck und so, aber das, dann kamen die Leute halt trotzdem später und dann sind sie wieder nicht damit klargekommen und so. Also es ja. kann schon sehr, sehr nerven. Das, das können wir uns mal überlegen, wie wir damit umgehen dann. Ja, ich würde das, also ich persönlich würde das eher präferieren, dass man ein bisschen, bisschen rabiat ist und sagt, so, ja, Ich auch. dann hast du halt jetzt gerade Pech gehabt und dann musst du gucken, aber es gibt ja auch so aber viele, die auf fit das. sind. Die, die, die fit sind und die äh, fit sind. Das kann ja nicht unsere Aufgabe sein. Ähm, äh, kann man denn so eine Vermittlungsmöglichkeit schaffen, dass also jemand, der, wo, wo, wenn die Leute sich gegenseitig helfen wollen, dass sie das dann eben können? Und äh, dass das auf das, dem Wege passiert? Ja, Das Was passiert war da aber, wahrscheinlich sowieso. Ne? Ja, genau. das war, aber das war auch, wenn ihr euch noch daran erinnert, war das am Anfang auch mit... Ähm, da ist einmal an, die anderen auch ganz viel ausprobiert in Skype. Das habe ich nur so am Rande mitbekommen. Mit Kreativbabs, die dann gesagt hat: guck mal, dies und so, und mit Plazenka, also die sich ja auch verabreden. Und ich meine, jeder verabredet sich ja heute auch, wie er an einem bestimmten, ob er daran teilnimmt oder nicht, und sagt dann: hey, wie machst du das und so. Ähm, also ich finde, dass, dass, also ich möchte nicht äh, äh, die Ansprechperson für technische, mhm. also te hier. Äh, Internettechnische Fragen sein. Ich möchte hm. gerne, ich meine, ich habe eh so einiges am Laufen, das möchte ich gerne weiter daran weitermachen und weiter, ja, wie nennt man das denn, arbeiten oder so, ne? als äh, ähm, in so eine, so eine ähm, Didaktische Geschichte reinzukommen, ähm, Leute anzuleiten, wie sie mit ein, einer Anwendung umgehen. Ich bin da auch am Anfang, ich bin da auch, wenn die mir dann irgendwie eine kompliziertere Frage stellen oder irgend, da bin ich auch gleich aufgeschmissen, kann ich denen auch gar nicht beantworten. Das würde ich aber auch daran festmachen, dass das ja, also generell, wenn du mich was fragst, Birgit, oder ja. ich was frage, wir haben ja, wir haben ja sowieso schon den Tonus von geben und nehmen. Ne? Ja, genau. Und da ist dann auch einfach das dann auch, äh, sage ich jetzt mal, äh, abhängig von der Beziehung irgendwo. Ja. Wenn einen, ich, der mir sonst noch nie begegnet ist, mich da plötzlich als Ressource haben will, dann würde ich mich natürlich schon fragen, na naja, gut, was habe ich davon? <lacht> ja, es ist, also eben, es hat, es hat einen Beziehungsaspekt, aber auch so rum, dass also wenn jemand ganz neu kommt und überhaupt noch keine Connections irgendwie weiter hat, ähm, dann ist das natürlich auch wie ihm, ja, so ein bisschen reinzuhelfen in, in, die, in die ganze Gruppe über den Weg der Stimmt. Technik. Jutta, es ne? gibt im, im E-Learning gibt es einen Begriff, den finde ich, glaube ich, passend, Selbstlerner. Ne? Also Selbstlerner. ja, ja, also, ja, ja. Aber selbst der Hardliner ]igen. Stefan zum Beispiel, da sehe ich es immer wieder, also ich sage jetzt mal Hardliner in gewisser Weise, weil es keine Menschen gibt, deswegen, also da, da kommen auch immer wieder so Situationen, wo, wo Leute dann dazukommen und wirklich überhaupt nicht wissen, wo es hier oben und unten und so, und die kriegen dann eine Hand gereicht. Also ich denke, in so einem kleinen Rahmen kann man es machen die Frage ist es ist halt nicht einfach dann wie wie man das dann also es darf einerseits nicht äh, im Grunde das, äh, den Talk überwuchern ja, und der, genau. es darf nicht zu so einer Sache werden, äh, so eine wo, wo dann jeder ne? kommt und jeder, mhm. äh, und dass es also sozusagen immer wieder die gleichen Probleme sind und mhm. so weiter, dann mhm. würde man sagen, Leute, schaltet euch da zusammen, mhm. das äh, nimmt uns jetzt hier so viel Zeit weg und so, das mhm. finde ich schon. Also ab und zu ist das klar, also ich finde auch die Technik ganz auszuklammern wäre auch äh, irre würde auch unrealistisch sein. Das mhm. heißt also, die Situation ist eben durch Technik sehr stark geprägt. Mhm. Und äh, wenn man die, wie das Fernsehen sowas in, von in Hintergrund macht, dass man auf einmal überrascht ist, wenn man mal so eine Kamera nebenher laufen sieht und sich also fragt, oh, war so groß? Ne? Und äh, <kühm> das bedeutet ja eigentlich nur, dass sozusagen diese Scheinwelt äh, völlig äh, abgedichtet ist nachher. Das, das also brauchen, sollte eigentlich brauchen, sollte nicht passieren, aber die, dieses, dass man nachher nur noch äh, dabei ist, hm. äh, zu sagen, hm. ja, was hast du denn jetzt bei Zoom noch mal rausgefunden, wie man das auch noch machen kann? Hm. Das, äh, und, und dann hat man aber dann eine, eine Arbeit oder eine, eine, eine, eine Selbstbekenntnis von jemandem eigentlich dran, nicht und dann, hm. äh, ne? weil das dann kla nicht klappt und äh, ja. Ja, diese Ressourcen. Das, äh, also, ja. Das ist, wenn die äh, Birgit sagt, Godot äh, hat da ein Video gefunden, 10 Minuten, super. Ne? Mhm. Für einen Einstieg, ja, das ist ja kein Problem, mhm. jemanden den Link, den Link zu man, kann doch, man kann doch auch teilweise dann unten, äh, das ist auch bei YouTube oft, dass sie sagen, also da ist, äh, da und da findet ihr das Link zu, ne? so, und dann ist das dann selbstverständlich, dass dann, äh, also sowohl wie man es findet, aber auch meinetwegen etwas technische Hilfe und so weiter, Nicht, das kann man doch einrichten. Genau. Soweit abgehakt oder okay. Wo finde ich denn jetzt die Kunsttalk-Regeln? Ich habe irgendwas von Regeln da noch gehört. Habe ich hier den Link gemacht, das habe ich dabei, da habe ich den, das sind ja, ist ja das, was wir nur so festgehalten haben. Das wäre ja eben auch noch, man könnte ja wieder, das war ja, ähm, ähm, man könnte diese, diese, Kurz, diese Kurzfassung dieser Regeln, das sind ja nur ein paar Punkte, die könnte man dazu machen, dann den Hinweis mit dem Video. Das könnte man ja in diese Beschreibung machen, da drunter, mhm. unter diese Aufzeichnung, wo man das finden kann. <lacht> Was ich hier auch noch äh, ganz interessant fand, habe, ich hier auch hingeschrieben, habe ich so eine Rückmeldung mit der Bohem, dass wir zu Bohem mäßig daherkommen. Was? Was? Ja, also diese äh, Lockerheit. Ja, Form, wahrscheinlich formelle. Äh, unprofessional, formell gewollte Unprofessionalität. Das ist einerseits, aber andererseits, dass äh, wir dadurch, dass wir ins Internet gehen, ist das mehr ein Rückzug von der Öffentlichkeit als äh, ein Anfang in die Öffentlichkeit zu gehen. Was? Ja, Stand das habe ich auch, auch, auch von Koudou ja. bekommen, das ist ganz gut, ist, irgendwo mitgeschnitten hat. Er ist mitgeschnitten, das finde ich noch interessant. Und ähm, scheiß auf wohin. Niemand mag seine Realität. Gestern habe ich einem Straßenkünstler eine Visitenkarte gegeben. Das kann, das kann auch ziemlich frustrierend sein, ins Leere laufen oder ins Leere geben. Also ich komme jetzt nicht mit. Moment mal. Also der Godot hat dir was ähm, gereicht. Was, er, wo hatte er das her? Also hatte das einen Bezug zu uns oder? Ja, das hat er auch in den äh, in den Kunsttalk hat er das auch gestellt. Aha, da war mhm. ich heute noch nicht. Ja, ähm, ähm, ja in, in das, in dies, das was noch auf Skype mhm. läuft, da mhm. habe ich extra diesen Link wieder gesucht, weil er den ja der ja. war ja rausgegangen und so. Ja. Und ich glaube dann, äh, äh, ja, das ist dann eben auch eine Frage, habe ich dann auch noch mal gedacht. Also für mich ist das so, dass ich da heute noch mal reingeschaut habe. Für mich habe ich entschieden. Ab dem 16. 17. Weiß ich nicht Kunsttag. Ich weiß nicht, wie lange wir das jetzt hier vorbereiten. Werde ich nicht mehr in das in den Chat schauen. Der ist dann für mich, wie, der ist für mich dann zu. Der läuft über dann den Skype Chat. Ja. Genau. Da werde ich nichts mehr kommunizieren. Mhm. Mhm. Nur noch öffentlich. Nur noch öffentlich. Ja. <lacht> Was man als öffentlich. Denn, ja. Ja, das ist ja auch das eine reine Definition. Das ist ja wirklich die, ist ja die Sichtweise. Sehe ich das Internet als Öffentlichkeit an? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Du darfst öffentlich und Öffentlichkeit nicht verwechseln. Das ist ein Unterschied. Ja, das stimmt. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Das heißt, der. Äh den, den würde man so laufen lassen oder der würde laufen wie ein x-beliebiger äh, Dr. Who, die Dr. Whovians, äh, was ist das sonst was auf The Whovians? Ähm, die haben dann irgendwo einen Fan-Chat und da äh, reiben sie sich äh, drauf ab und ab und zu wird auch mal eine Frage beantwortet offiziell und ansonsten läuft das autonom und äh, unabhängig von den tatsächlichen Akteuren. Das wäre so jetzt die äh, nee ja. das, das würde ich, würd ich jetzt nicht sehen, also ich sehe die ja schon da drin, die da drin reden, sehe ich auch als Akteure mit Kunsttalk ah. ne? mhm. talk assoziiert, nur ähm, ist halt die Frage, was äh, darf man voraussetzen ähm, oder welchen welche Zukunftsmöglichkeiten auf diese Informationen, ne? mhm. und wenn diese Gruppe die Leute, die da noch aktiv sind, wenn die das ja weiter benutzen, ne, mhm. können sie auch machen. Ja. Man, man darf, muss den, muss, jeder muss ja sowieso äh, bewusst sein, dass selbst wenn du das jetzt in deinem Blog alles schreibst und du hast offene äh, Google Doc-Dokumente und wie der Stefan, der hat da tausende Dokumente, kannst du überall reingucken, jeder kann mitmachen. Ne? Ähm, Stefan erwartet aber eigentlich auch nicht, wenn der mit Leuten redet dass die jetzt alles wissen, was er ja. weiß. Und dass ja, sie das alle Videos gesehen haben und alle Interviews, ja. die ja. er gemacht hat. Und so, ne? Das würde auch gar nicht funktionieren. Ach, das, ist ja ja, die, das, das ist ja die das Zauberformel, die er hat. Also er legt öffentlich ab. Ja. Und äh, damit ist er ja raus aus der gezielten Verm Vermittlung oder äh, Adressierung und was nicht alles. Ja. Und äh, ja. auch, auch äh, beschützt sich selber vor Erwartungen, dass er da auf, auf kompetente ähm, äh, Stefan Seidel-Kenner stößt, sozusagen. Nicht? Und, ähm, ja, genau. ja. Und das Und, würde aber bedeuten, dass äh, wir im Grunde andererseits erwarten, dass wer was vorzubringen hat oder Ideen oder äh, was auch immer, dass er das hier tut. Wenn genau. er, ne, dass er. Also Beteiligung läuft nicht darüber. Und Das würde auch bedeuten, dass jetzt die das Agenda-Machen auch hier ist und äh, nicht mehr, also dann würde ich dieses Dokument wegnehmen. Das da dann noch, äh, im, äh, wie heißt das, bei OneDrive, Google Drive oder so, ist. Das können wir das, ja, ja wo, wo hängen wir das? Das war ja gedacht, als eine Art Kommunikationsinstrument, um äh, Tagesordnungspunkte zu generieren. Dann hat sich aber herausgestellt, dass die Tagesordnungspunkte sich, selber, sich von selber generieren. Mhm. Und äh, das wäre so eine, dass also die Ideen an, an Thematiken, die aufkommen, ernst genommen werden. Ich fand aber auch ganz schön, wenn man sozusagen bestimmte Sachen vorbereitet, also dass man sagt, man lädt jemanden ein oder man äh, nimmt sich ein, eine bestimmte Sache vor. Das sollte auch gleich, gleich auch äh, Platz haben dann müsste man gucken, wie man das schafft, die beiden Sachen, also entweder abwechselnd oder wie auch immer zu... Äh, das war der Kreisverkehr verpappeln. in der Landschaft, oder was? Ne? Weiß ich nicht, also Kreisverkehr-Metapher habe ich noch nicht äh, voll <lacht> im Griff. Ja, es Aber das wird ja kommen. Ja, es ja, es ist ist ja kein, hm? In der Landschaft gibt es Kreisverkehre. Ja, wenn man dann... genau. Ja. Ja, ich habe zum Beispiel den... Oh, Gasverkehre, den Plural, den finde ich jetzt ja. wichtig, genau. Genau, hm? ja. Ja, <lacht> ja, ja, <gut. lacht> ja. Oh, Entschuldigung, ich bin heute zum... Man ähm. muss ja neuen Sound ausdenken, wenn die ganzen Dinger da elektrisch fahren, dann machen die andere Klänge. Ja, die machen Klänge, wie sie wollen. Dann kannst du mich alles mit. Du kannst immer einprogrammieren. Ja, kommt so, Pferd. Komm, Pferd. lieber Mai und Mache. <lacht> <lacht> <Das ist sehr lacht> <lacht> oder, habam, habam, habam, oder Pferdehufe. Ja, ja. Mein, ich habe Pferde ja, also, ja, witzig. Genau. der Kupusnuss. Ja. ja. He heute guckte Nele aus dem Fenster, und lachte plötzlich. Und wer weiß wie los? Wir haben also eine bestimmte Zeit haben wir so einen Stau vor, vor dem Haus, ne? mhm. Dann sagte Neda was völlig untypisch. Jetzt kann doch da kein Stau sein. Mhm. Und die standen alle die Autos. Ne? Und dann guckt sie raus und dann spazierte da so eine einsame Ente über die Straße. <lacht> der ganze Verkehr hatte angehalten. Ja, herrlich. Okay, Kreisverkehre. Immer um die Enter okay. ähm, Michael, ist das jetzt mit den Regeln, weil du noch mal drauf zurückgekommen bist? Äh, ist das jetzt soweit klar? Nö. Hm. Äh. Sind es genug? Alle ich, ich weiß. Ja. Mal, wo gibt sie denn? Wo also. Ich stelle, ich stelle mich jetzt nicht ich doof, bin ich, jetzt doof. Eben, ich mache mal eben unten. Ich, ah, das Link ist doch hier unten. In, hast du den Chat nicht auf? Ba, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da. Wo ist der Chat? Der ist da, wo dieses Fenster als Sprechglase ist. Oder ich sag noch mal dazu. Also ähm, hast du jetzt da noch im Kopf, weil ich auch von Regeln geredet habe in der letzten Zeit? Oder beziehst du das mehr so auf diese Sachen, ähm, eben jeder kann mitmachen und diese Sachen? Nee, ich oder beziehe ja schon auf das, wo, wo du auch Aha. dann in dem Zusammenhang habt ihr euch ja dann, dann irgendwie auf irgendwelche ja. Regeln da. Ja. ja. Drei Regeln oder was? Oder, oh, keine Ahnung. Mhm. Weiß, auf jeden Fall wenige Regeln, irgendwas. Oder? Ja. Also. Also für mich ist eben das, was wir jetzt bis jetzt besprochen haben, ist, ähm, das deckt es eigentlich schon ab. mal, um, nee, Wir hatten doch auch noch, äh, hab, wo wird veröffentlicht. Das ist, auch, ja. das ist als Frage noch mindestens da drin. Das haben wir letztes Mal geklärt, Entschuldigung. Ja, dann aber weil bitte ich, äh, weil rein in die haben, Regel. Ja, da, na na. letztes Mal haben wir das gesagt, die Veröffentlichungsentscheidung und mit der Veröffentlichungsentscheidung ist dann, wenn es veröffentlicht werden darf, darf das überall veröffentlicht werden. Jeder kann das irgendwo veröffentlichen, wo er gerne möchte. Das hatten wir gestern so besprochen. Ja, und wir hatten das... Gab, ja, ja äh, das finde ich, find ich zentral. Ähm, ich mache das auch. Also ich tue mich da selber jetzt selber auch kritisieren. Ja. Und zwar mit dem Benjamin, wo der mich besucht hatte. Da hat man auch so, ein, so das Thema gehabt, man redet so viel miteinander, redet und redet, hat so viele Gespräche. Und irgendwann sagt man dann, ja, ich habe dir doch, das habe ich dir doch damals schon mal erzählt. Ne? Und dann sagt der andere, ja, kann ich dich nicht mehr daran erinnern. Also es geht darum, was darf man erwarten, weiß man noch oder weiß der andere noch, weil man das ja besprochen hat. Und wenn wir so stundenlang Gespräche führen... Ne? Ja, das ist, stimmt schon. Äh, sorry. Also, da, das, ist mich, das ist für mich die Grund... Eine Grund das ist eine Grundregel. Ähm, Habe ich damit mit Benjamin so formuliert. Ähm, wir hören... Also das ist so ein ähm, Paradox. Ne? Aber wir hören uns, wenn wir miteinander reden, wir gehen nicht davon aus, dass wir uns gegenseitig zuhören. Ganz überspitzt. Ähm... Aber okay. da bring, das bringt mich jetzt zu der Situation, wie wir sie jetzt gerade hatten in der letzten Woche oder so besonders, aber auch vorher schon. Also wenn jetzt eben dann Zweiergespräche sind in unterschiedlichen Konstellationen, ne, dann wird es dann wirklich heikel. Also weil man ähm, dann... Denkt man, man hat was gesagt äh, und setzt ja, es dann ja. bei den anderen voraus, die gar nicht dabei waren und so weiter. Stille Post. Und es, gibt dann, es gibt dann wirklich so ein, also ein ziemliches... Stille Post. Äh, ungleich, ja. ja so, man kann so auch nicht erwarten, Art. dass ihr allerlei, also all, all diese ganzen Hintergrund-Tratschrunden äh, so Tratschrunden, äh, sich dann sofort auch... Äh, dass man sich die zum Anhören oder nee, irgendwie sozusagen. Ja, dem ja. Gegenteil. Und ich finde, da da ja, ist, ist gibt es so ein Belieben, was davon aufgehoben wird oder nicht, von wem, wann, wo. Und also. da kann keiner damit rechnen, dass er äh, sozusagen was äh, verpasst oder äh, jetzt unbedingt noch hören müsste. Das, es sei denn, es wird dann auch nochmal darüber gesprochen oder so. Aber das, das ist jetzt keine Voraussetzung für irgendwas. Nicht? Aber sozusagen die, die Talks selber, finde ich, sollten also einen gemeinsamen Ort haben, wo sie hinkommen, ja. unabhängig davon, dass dann natürlich außerdem noch, ja kann ja auch die Netzgemeinde, alle können da ja was sich das holen, runterladen äh, und wir natürlich sowieso. Aber dass, dass man da also tatsächlich eine... Äh, ein Pool hat, in dem man das findet. Genauso wie man eben das Link äh, zu den Dienstagen findet oder oder, oder, ne? genau. Den, den Link, wieso den das? Link. Ja, aber das ich Link. würde jetzt zum Beispiel fragen, wir hatten auch irgendwo über ähm, Margrit das Thema, ne? Ja. So, das habe ich mir einfach gemerkt. Mhm. Das war für mich interessant. Von den ganzen mhm. Kunsttalks ne? Also ich könnte mhm. da jetzt keine Durchgehend ähm, lückenlose Erzählungen von machen. Also ich habe so selektiv, habe ich mal aufgeschnappt. Magritte, das fand ich total interessant, zack. Ne? Mhm. Wann war das? In welchem Kunsttalk? Muss man nachgucken im Katalog. Ne? Ja, das, das ist, ist eben da, ich ärgere mich schon ein bisschen, aber es ist auch eben auch mühsam, äh, da sich hinterzuklemmen, aber da bin ich ja mit dir in einem Boot, sich dann diese, sich diese äh, Inhaltsverzeichnisse äh, zu machen, nicht? das äh, finde ich, ähm, aber da, das sehe ich schon immer noch weiter als meine, äh, mein, mein Hobby in der Sache an, dass das äh, getan wird und äh, wa was noch dazukommen könnte, wären. Äh, aber da könnte auch jeder eben sich daran beteiligen, dass, er, dass man so Stichworte setzt. Ne? Ja, und ich würde da gucken, Dann würde ich mit Michael nochmal reden, Kabacher. Mhm. aus Köln. Und jeder könnte sich doch auch selber das Stichwort aufschreiben, wenn er es Da muss ja. ich ja nicht, äh, das muss, jeder kann sich ja selber seine Ordnung machen, mhm. wie er das hat. Aber das ist, mhm. dafür gibt es technische Lösungen. Es gibt Lösungen, so. die sind zwar nicht absolut perfekt, aber die sind nahezu genial. Ah, okay. Und da wird einfach Super. genau mhm. das gemacht, was ja hier in Skype auch schon geht. Das ja? auch mhm. Text umgewandelt. Ah, das, dieses, das, wenn zack, wir sprechen mit dem Untertitel. Und das mhm. müsste das auch im Kunsttalk müsste das generiert werden dann später, ne? Mhm. Zack, ja. das Textkorpus haben und zu diesem Kunsttalk jeweils einen separaten Blogbeitrag, ne? mhm. und dann der dann durchsuchbar ist sozusagen. Ja, genau, wo dann auch nicht was, was ich so riesen Durcheinander ist, sondern wo es nur um den Kunsttalk geht, da ist das Video. Oben noch vielleicht ein bisschen Marketing, technisches Blabla, Bla, was weiß ich was. Irgendwas geredet, so, so, so. Dann das Video und darunter der Textkorpus, der aber generiert wurde. Ne? Mhm. Nicht, der ja. wird aber nicht in Zoom äh, generiert? oder? Ich weiß nicht, ob das Zoom kann, aber ich weiß, dass es Tools gibt, aus einer Audiodatei oder einer Videodatei, die das dann generieren. Da haben wir, oh ja. mhm. jetzt wir mit Michael Kabacher reden. Der mhm. mhm. hat das ähm, gemacht, bei ganz vielen Gesprächen hat er da schon... Yeah. Ähm, das ist ja dann wie eine sozialwissenschaftliche, qualitative ja. Forschung. Das ist ja, ja super. Denn dann kannst du eingeben, Margrit, ne? so und so. Und dann mhm. kannst du vielleicht sehen, dass sogar in mehreren Kunsthoxen yeah. geredet wurde oder was weiß ja. ich. Das ist natürlich dann auch nochmal spannend zu gucken. Eben, das war ja öfter die Frage, äh, was wiederholt sich, also gibt es da irgendwelche Stränge, die ja, immer na, wieder auftauchen ja. und so, ne? Da kann jeder für sich dann irgendwann richtig schön drin forschen, für mm. sich, ne? mm. kann drin stöbern und mit einem Beobachtungsschema einfach auf den Korpus gucken. Mm. So. Ja. Aber man braucht halt auch diese Themen, ne? man muss halt über Magritte reden, sonst kann man über Magritte nichts finden. Ne? Es gibt muss keine nicht, technische äh, Lösung dafür. <lacht> nee, dafür hey, das nicht. ist ja das an uns. <lacht> und, äh, und, und ich finde, Ma Margret ist ja auch ein Thema, das äh, unglaublich weit schon, äh, also Margret ist ja bibliothekenträchtig, aber äh, sozusagen. Wir und äh, Babs äh, und was auch immer, das sind ja auch wichtig, ist ja auch wichtig und äh, okay. ja. so dann wäre dann das Stichwort anders. So. Ja, genau. Und das ist die Selektion, also du <lacht> hast einen Korpus ne? und jeder kann mit einer Selekt also einer intentionalen Selektion praktisch. Ne? Genau, also ein Moment, wie dann Blatschenka äh, na, äh, nach dem Herrengespräch dann auf einmal sagte, also, ja, ihr würdet das eben nicht gefallen haben, dass die Sinnigkeit so raus wäre und das werde da und dadurch gekommen. Ja, ja, und ja, ja. sowas, das ist ja eine Wendung, die hat ja keinen, also da kann man ja nicht so einfach so ein Stichwort dran anheften während des Talks. Ne? Und das ist ja dann auch im Text selber nicht äh, einfach so erkennbar, ne? Das ist dann eben, das muss dann eben durch so eine Mischung aus Stöbern und äh, intensiv nachhören, dann passieren, wer will. Ja, genau. ja. ja. macht dann. Ja. Aber das wäre natürlich auch äh, so für alle, die die aufarbeiten möchten. Genau. Ja, wenn der Text dann in diesem Blogartikel drin ist, das ist natürlich auch Suchmaschinen ähm, relevant alles. Ne? Mhm. Dadurch kann schon theoretisch dann auch, dass du irgendwelche Leute erreichst, die überhaupt nie einen Kunsttalk gesehen haben oder sonst was, die suchen gerade in Google irgendwie Duchamp und äh, Magritte. Ne? Und das ist plötzlich, äh, haben wir jetzt dann hoffentlich demnächst auch mal über Duchamp geredet. Ja, und dann finden die das dann irgendwo. Pap, pap, pap, was, was. Aber das hatten wir gar nicht im Kunsttalk besprochen über Duchamp, sondern nee. in dem Geburtstagstalk. Ne? Ah, ja, ich ich habe die Doku gesehen, weil du mich auf die Show irgendwas gebracht hattest. Ja, also ja dann setzt den Geburtstagstalk endlich mal raus, rein in die Reihe <lacht> der Talk-bezogenen Veröffentlichungen, ist jetzt egal. Ja, ich würde das, aber das muss jeder selber dann wissen. Ne? Also ich kann das gut nachvollziehen, wenn man ein schlechtes Gefühl hat, aber... Gordon Kohl schreibt, äh, will unbedingt rein. Hm? Ich dachte erst 18 Uhr, jetzt 19 Uhr, bin ich in der falschen Gruppe, was wer? passiert da jetzt? Wer denn? Godot. Ah ja, holen mal rein. Oder? Wo, sind mehr, wo sind wir denn die Bohemer? <lacht> ja, komm. <top. lacht> jetzt wird es mal ah. spannend. Und jetzt wird's spannend. Cool. Gut, dann hole ich ihn jetzt rein, oder wer holt Okay, ihn? mach du mal, mach du mal. Und Rico, der fragt auch hier schon. Den hole ich auch dazu. Ah ja. Hoi. Ha. Hallo. Hallo. Hi. <lacht> Wo ist der Gong? Udo? Nee, kein Gong. Ich, ich bin doch hier keine zentrale Figur. Dies ist äh, die vorbereitet. pack ihr mal einen Penis auf die Stirn, dann bist du vielleicht oh. die zentrale Figur. <lacht> Dildo, ich kann dir einen empfehlen. Anno, ist gut für dein Ein Nashorn mit, äh, dem, mit dem Schriftzug Ionesco. Das fehlt. Ja. Auf, ja. auf allen Gesichtsmasken. Mhm. Ja, alle also auch sehen. Ein Zitat meiner Kunstlehrerin in der 11. Klasse. Konrad, warum hast du einen Penis auf dein schönes Bild gemalt? Hatte ich nie vergessen. Ja, da könnte ich jetzt auch noch. Aber das lassen wir. Wir sind nämlich hier bei sachlich äh, <lacht> langsam fortschreitenden <lacht> Überlegungen. Und äh, bereiten tatsächlich ernsthaft äh, vor, wie mhm. es weitergehen soll und kann und wie wir, das, wie wir das dazu stehen. Das Zoom finde ich super. Machen wir Zoom. Ne? Dann können wir richtig Spaß haben. Da kann man ja mehr machen. Viel mehr kann man da machen. Ja, da sind wir inzwischen auch. Das da. auch so ein funky Hintergrund. Das ist schon so in die Richtung Zoom und Birgit auch. Ja, da können wir jetzt gerade noch mal anschließen. Wie wollen wir denn da praktisch drauf zugehen? Also... Ähm erstmal muss ich ja das Zoom installieren und checken, wie das funktioniert, von der genau. ja. Man ja. so eine Anfängerperiode haben, wo alle fragen, hey, warum tut das jetzt nicht und was tut da? Also gerade ab. Genau, Zoom, das haben ich wir hab jetzt. Schon. Also das genau. Tutorial für Zoom geht zehn Minuten auf YouTube. Mhm. Also, aber ich denke, erstmal müsste jetzt äh, Michael dann den ersten Schritt mal machen, mit dem Account da zu checken. Ne? Ja, man kann ja jetzt schon auf jeden Fall in der Basic-Version.. Aha. Kann man auch schon sagen, machen, man hat Beschränkungen. Ähm, unter ja, anderem. Du ja so, schon hat, dann muss ja auch legen. Mach mal gleich die Vollversion. Du hast gemeint, du zahlst dafür. Ja, ja, genau. Ja. Ja, die und dann sollen sich auch alle gleich mit der Vollversion abfinden und sich da einfinden. Warum soll man irgendwie erst ein Rad lernen und dann zwei Rad? Gut, dann möchte ich noch einen Auftrag. Ähm, also der Andreas und die Bürger die haben auch gesagt, die wollen dann auch da gucken. Ähm, sind interessiert, wie das mit der Administration geht. Also wenn du als Teilnehmer an einer Zoom-Gespräch-Meeting teilnimmst, das ist kein großes Ding. Aber im Hintergrund dieses Verwaltungsgedöns, ne, das ist schon ein bisschen aufwendig, würde ich sagen. Ich habe jetzt das auch bist schon... Du ja der Talentierte, oder? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Also, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ich, äh, <lacht> Nein, das... Äh... Ich, ich arbeite gerne da mit Leuten zusammen und ich habe vielleicht auch hier und da natürlich einen anderen Blick drauf, aber ich habe keine Lust, da irgendwie jetzt den Tech-Admin zu machen, weil dafür bin ich zu sehr auch bei den Themen interessiert. Ne? Also ich, will da nicht, ich bin nicht euer IT-Fuzzi. Ne? Das könnte ja. haken. Nee, bloß nicht. Ich nee, nicht. nicht also ich habe das an anderer Stelle gesehen, wie der äh, den, den Frust des techno fuzis äh, gegenüber den echten Kreativen und wo der so viel zu bieten hatte und ich das total scheiße fand. <lacht> Ja. dass sich über Jahre nicht geändert hat. Das ist auf keinen Fall mm -mm. Äh, richtig. Nee. Da, da bin ich auch erwachsen noch für, da Da kriegt er mich nicht zu. <lacht> Aber äh, andererseits ist ja auf der anderen Seite ein Lerngewinn und äh, deswegen würde ich da auch gucken, dass ich da äh, mit, äh, mitmache und Birgit Wie wäre also so es denn, Ich habe auch? Und, und äh, Jutta auch. Mhm. Ja. ja, also okay, du hast hier volle... Ja gut. Also noch eins mal sagen, wenn Plattform, also ein neues Interface nutzen, dann ist es auch wichtig, dass man das nutzt, ne? Also dann wäre praktisch pädagogisch der erste Schritt, dass jeder von uns, hier Teilen sich verpflichtet, nächstes Mal ein Tool zu nutzen, das in Skype nicht verfügbar war. aber Nee, Internet. So geht das hier aber auch nicht los. Also ja, so es wir haben gerade die Regeln, haben wir <lacht> gerade auf ein Minimum runtergekocht. Die Sache muss fluffig bleiben, damit sie Spaß macht. Fluffig? Was ist denn fluffig, wenn es nicht flutscht? Fluffig, ja, das kann ja flutschen und äh, sich entwickeln, auch in einem anderen Rhythmus. Ich also, also ich will Lust auf Neues behalten und ich möchte nicht unter Druck gesetzt werden. Was ist denn das für ein Druck? Guckt euch mal die Tools an, die machen voll Spaß. Das kommt ganz alleine. Da kommen wir ja ganz <lacht> alleine hin. Wir sind ja schon dabei und ganz automatisch. <lacht> so wir so Zoom-Erlebnis. Der eine sucht sich den Effekt aus, der andere den. Und was hat ja auch einen neuen Effekt hier mit der Hintergrund. Was ist denn daran neu? Fest, Andi hat einen neuen Effekt. Außer Filterraum weil immer noch sein Logo an der Wand. Mein Logo? woher du voll Trottel? <lacht> <lacht> habt ihr denn das Logo? Nein, dann habt ihr ja schon ich alle... Ich war mal drauf. darüber, wenn du frech wirst. Ja, und nicht. Vor allen Dingen... Weißt <lacht> du? Ich sag nicht. Warum denn nicht? Nein, weil es wertend ist. Das ist nicht nimm, dir mein Herz, nimm dein Herz und Mut. eigentlich nicht wertend. Kann mir mal jemand nur einen Satz sagen, der nicht wertend Ui, Teufel. ist? Teufel. So, wie den Stein, der irgendwie hier Popper mit dem Feuerhaken drohte. Nenn mir doch mal bitte einen nicht wertenden Satz. Nein, das äh, führt das ab. Das führt wir ab, werden aber das keine Meta quer und unter und sonst was Diskussionen führen, sondern wir werden uns jetzt dran halten, dass wir an der äh, Entwicklung des neuen Kunstdorks weiterarbeiten. Genau. Und dass der fluffig daherkommt und dass wir da immer Spaß zu haben und dass es so Auch dass es flutscht. Also nicht nur fluffig irgendwie dann da, da sitzen und sich fragen, was jetzt plötzlich neu ist, sondern auch flutschen. Genau. Es gibt jetzt eine neue Regel, Godot. Wir müssen uns immer melden, wenn wir was sagen. Wir ist das eigentlich mit der Bootsmittag, genau. nicht mal effizienter Rein, und einführen. Oh, komm mal runter. Reinquasseln geht jetzt nicht mehr. Man muss sich melden. <lacht> das hier ja als Belgen irgendwie so. Die Jungs da den um. letzten Joint-Wettbewerb weltweit. <lacht> die die Wettbewerb hatten die letzten beiden. Oh, und ich habe nichts gesagt, mehr. Die, die Jungs schon. an der Seite. Ja, Ich du isst ja gar nichts jetzt. Ja, nee, komm ey, jetzt, Boah. Birgit, jetzt bist du am Stochern, das gibt doch nicht. Also oder wir sagen, wir haben alles geklärt und äh, vertagen auf ein anderes Mal nee, oder so. nee, auf jeden Fall bin nee, ich du nicht gewillt, dass das jetzt chaotisiert wird das, das hat hat gar gar nicht? ist ehrlich gesagt, war das, was ich gerade eben gesagt hatte, würde auch eine Marketingmaschine plötzlich Inhalt feststellen. Ach, ach das sind Weicheier, Godot. Echt. Ich ja. sind das Weicheier. Scheiß doch drauf. Wir sind Die Weicheier. Die wollen mhm. Kunst machen, dann sagen sie zu ja, mir. Ich ja. darf nicht mal sagen. Meine Eier auch mehr weich. Ich darf nicht mehr sagen, ein ein halb halb ja. Ja. So, dann haben wir das Thema mit dieser Bohemie jetzt durch. Jetzt können wir uns wieder den Fakten zuwenden visuelle Statements. Vorbereiten, Kunsttalks. Also es gibt eine Seite und das ist ein Beitrag. Kunsttherapie.com, das neue Joint Venture. Also, dann, dann hätten wir einerseits, also könnte man dann das miteinander koppeln, diese äh, Textauszüge oder diese, diese äh, Video-zu-Text-Geschichte mit dem Ort, wo die Videos äh, abgelegt ja. werden. Das wäre vielleicht auch gar nicht schlecht. Da gibt es auch noch die Weil zum Beispiel äh, Michael Karbacher hat ja, hat ja solche Orte oder es gibt ja also bei all diesen äh, äh, Podcastern immer so ein Ding, wo die dann äh, sozusagen ihre Seite haben, wo man dann zu den unterschiedlichen ja. äh, Archiven kommt und sowas. Und das genau. wäre ja in dem Fall auch nicht schlecht, das dann so zu organisieren. Ja, das, da steckt jetzt noch mal drin, dass man den Kunsthock natürlich auch als Podcast, also Audio-only theoretisch auch machen könnte. Nee, Audio-only fände ich äh, jetzt doof, dann wäre ja, also könnten wir ja uns gar nicht gebärden. Also das, ja, das ist halt ja, so. ja Ich meinte jetzt Podcast, äh, also aber man gibt ja auch Videoplattformen. Und ja. ja, ja. Nee, aber mit dem Ort. Also ich persönlich finde das... Diese Domain Kunst der Kunsttherapie ne? ja. finde ich äh, geil also .de, oder ist es com, .com ja com ja ne? Kunst der Kunsttherapie also, also ich finde diese Seite um es mal ehrlich zu sagen beweist dass diese Marketing Dinger keine Ahnung haben nämlich da ist tatsächlich Substanz und dass jemand die gefunden hat und tatsächlich präsentiert haben wir hier nur dem orangen im Hintergrund zu verdanken was hä der ja, Birgit, Kunst der Therapie. Mit den Kunsttalks bevor... Also du, du schlägst gerade vor, dass wir das äh, dann auf dieser Kunst der Kunsttherapie Seite, die von wem verwaltet wird? Von Birgit die alleine oder mehreren? Das Nein, das ist äh, Zürich. Zürich. Zürich und äh, Freud-Institut. Freud Jung! <lacht> Jungs, der Jungs. Freude, Freude, das das Freudige Jungen. Der Jungen. Ja, freudige, ja, freudige Jungs, mit das hier verwaltet. Ja, das war, Jungs. Ja, das war, das war, ja, Frauen. Ja. Aber da wurden du zum immer. Beispiel auch deine Katz-Filterraum ne, unter dem Hashtag semantische Fragmente ja. verknüpft. Das heißt, du hast tatsächlich dann semantischen Inhalt, da Substanz. Aber das heißt, das ist also in der Hand eines Institutes, ja. an das man jetzt herantreten müsste und Nein. sagen. Nein, nein, nein, nein, äh? nein, das ist, nein, nee, nein, nein. Dann erklärt mir mal, was das ist. Nein, ihr wisst das kein... offenbar alle, ich weiß es nicht. So, liebe Jungianer, wir kommen jetzt als Dadaisten zu euch und nee, ihr werdet uns nicht mehr los. Die Birgit hat ein zu. das ist ja ein, ein internationales Forschungskonsortium. Genau. Ähm, und das ist, ist ein internationales Forschungskonsortium. <lacht> und da geht es ja bisschen aus dem Power. <lacht> Das ist ja no, Kybernetik, ne? Also das ist die Beobachtung zweiter Ordnung. Kunst der Kunsttherapie. Also die Kunst der Kunsttherapie, das ist typisches set, Kybernetik. Kybernetik. Ja, set ist, ähm, genau. kybernetics also Ich muss noch mal Tätigkeit eine Sachfrage dazwischen ja. schieben. Ähm, ich habe gedacht, das ist dein Blog, <lacht> Also das Ist ja kein Blog. Also, also, ich sitze hier am, am Samstag. Ja, mal jetzt hört doch mal auf. <lacht> also, also <lacht> ich, ich habe also das bezahlt, ja. Genau. Und was hat, und das, jetzt ja. mit dem, was hat das jetzt mit dem Jung-Institut zu tun? Weiß ich auch nicht. Also ich weiß nicht, wie das, Filterraum in den Kopf gekommen ist oder gut, oh, oder irgendeinem. Nein, nein, nein. will jetzt, jetzt weil vor, Beitrag, Vielleicht, weil du jetzt Beiträge da draufgestellt hast, die eben jetzt mit. Dieser ganzen äh, Vorbereitung für den November zusammenhängen? Oder? Sie äh, hat ja. halt auch Arbeit geleistet. Sie hat praktisch, was bisher geschehen ist, im Kunsttalk unter verschiedenen begrifflichen Aspekten, wie semantische Fragmente, das hat zusammen. Aber was hat das mit dem Jungen jetzt zu tun? Das ist eine Frage für Watzlawick. Und da können wir noch gucken, wie Watzlawick. Oder überhaupt der Konstruktivismus, auch hier was mit dem Kunsthof mhm. zu tun hat, auch was vielleicht mit diesem Festival, also ja. ne, nur so ein anderes Projekt, was noch läuft. Ja. Das hat das jetzt nicht direkt mit der äh, Seite zu tun, das habe ich noch nicht verlinkt mit dem Festival, aber das könnte ich vielleicht auch noch verlinken. Aber das ist die Seite, die ich halt ähm, pflege. Und die kennst du ja auch, die Kunst ja, der ja, ja, ja, ja, ja. Nur ja. <lacht> ich dachte jetzt plötzlich, also das Leute vom Jungen Institut, würden da äh, auch irgendwie... Nein, nein. Nein, nein. Okay. nein. das ist das falsch Das ist jetzt eure um Jokes. Jokes, ja. Nach dem Festival eine werden sie Insta wahrscheinlich nur anmachen, auf die ist. Seite. Und dann wollen sie alle mitmachen und wollen alle mit ausstellen und und, und. das da ach, ja, ich, Wir werden mit diesen ganzen Psychos dann äh, ja. äh, überschwemmt. Ja, dann kannst ja, du gar nicht mehr sagen, ist. dass du Künstler bist. Arik, was, was heißt das denn auf Japanisch? ist das, was wir immer befürchtet haben, kommt dann. Dada-Kybernetik, ja genau, das ist Dada-Kybernetik. Ich finde erstens mal Kybernetik nicht so interessant und ich finde Dadaismus ist zwar interessant, aber auch nicht das Ende vom Strom. Ne? Jetzt fehlt mir das Übersetzungstool. Arik hat ein äh, Fremdsch fremdschriftliches äh, Ich würde das, ja, ich, will das auch teuchen, ja, ersetzen, ersetzen. ich weiß nicht, was das heißt. <lacht> ich habe gerade kein äh, Übersetzungsstick offen. Du brauchst es einfach nur kopieren und dann haust du es in den Browser. Ja, mache ich gerade, bin ich gerade bei. Ist das denn so schwer, oder was? Nein, ich bin gerade an was anderem dran. Da kann ich das ah, so Ja, ha. ist auch viel wichtiger, okay. Aha. Man muss da seine, seine, wie nennt man das denn? Also es ist chinesisch und heißt Kybernetik. Ah, okay. <lacht> <Siehst du? lacht> Endlich weiß ich es, aber es heißt nicht da, da kybernetik das finde ich jetzt bedenklich. Geht eigentlich Kybernetik synonym mit Bionik? Nein. Nein. Aber wir sind doch alle biophysisch, psychisch aufgeklärt. Das hat ja damit das zu tun. tun. Nö. Nee. Ich dachte, ich denke es schon wieder zu ontologisch, ne? Ja, Kybernetik, ähm, was Kybernetik ist, da ist wird... Ist die Maschine also... nicht schon in dir drin? Ach, lass mich doch mal ausreden, das wird genauso... Oh, ähm... So, Eiertanz um, wie um den Begriff Freiheit oder Frieden oder Sicherheit oder weißt egal, was. du, geil, was. Also für mich selber, mein Geist ist es alles nur Technokratie und irgendeine Art. Ja, das ist aber Blödsinn. Da ist viel mehr drin. Also, da ist viel mehr assoziiert zu dem Begriff. Also sollen wir denn dem Vorschlag von Godot jetzt nachgehen, ob das mit der Seite geht, Birgit? Aber Birgit hatte letztens mal gesagt, dass sie äh, auch nicht immer genau so wenig wie äh, Filterraum. Der, der, der, der technik Technikfuzzi will, mir glaube ich, auch nicht die Verwaltungsfuzzi Nein, ich will keine werden, ne? Admin sein. Genau, du bist keine Admin. Eben, genau. No, Du kannst ja den Blog-Autoren noch zuordnen, wenn du willst. Ja, der Andreas das, macht ja auch gern so Schriftgedöns, dann kann, kannst du dich ja mit ihm da vergnügen. Hauptsache ich muss nichts machen. Sonst macht was er will. Ja, ich ja. bin auch faul, habe ich von Anfang an gesagt. <lacht> Also, Faulheit nützt. Ist doch super. Birgit macht sowieso schon alles und will es nicht mal anerkannt haben. Klasse. Was? Sie wird anerkannt und wird gerade darin, dass sie es nicht will. So. Na, aber, das, äh, ja, dann, das aber, aber in die Richtung kann man schon das denken, dass so etwas äh, funktionieren kann und dass wir das dann notfalls gemeinsam einrichten. Und dann muss man gucken, wer derjenige ist oder wer diejenigen sind. Ne? Das Recht, das recht genau. auf Faulheit, genau. genau. Ich, ich höre auch dem Hospiz der Faulheit an, hier in Zürich. Ne? Okay. Hospiz der Freiheit. Oh. Ja, wenn das jetzt so weitergeht, hole ich mir was zu Trinken und dann ist ja, äh, für mich oh. für heute der Tag gelaufen. Genau, wir haben, es der, der wir haben schon eine Stunde zwölf Minuten aufgezeichnet. Es wäre zum Beispiel ökonomisch sehr gut, wenn jeder in jedem zoom Kunsttag in Zukunft ein Getränk vorstellen würde. Und da müssten wir uns aber dann sponsern lassen von der jeweiligen Firma. Auch das, da macht ihr mal keine Sorgen drum. Ist doch niemand verantwortlich. Okay. Ja, ich bin nur zynisch. Um, ja. Jetzt ist der Filterraum weg. Da machen wir ja ein Pausengespräch. Das machen wir immer so. Das war mhm. auch eine Regel, ne? Ja. Es geht dann um welches? Das eine gute einen. Regel. Also ja. Leitungswasser hätte ich anzubieten. So Was? Ja. Auch gut. Ich habe hier schon alles unter Wasser gesetzt. Das wird schon wieder eine Geburtstagsfeier, ich sehe das kommen. <lacht> genau, irgendwo wird immer Geburtstag gefeiert. Aber das, genau die, <lacht> die Geburtstagsfeier ist das neue Zoom. Heute ist dein oh, Geburtstag, darum feiern wir alle deine Freunde. Freuen sich Aber das, äh, also jetzt, das, weil wir ja Entscheidungen auch festklopfen wollen, also von mir aus. Also Also äh, Geburtstag. Äh? wo ist das denn jetzt? Ach, da, ohne, das ist jetzt... Ja. Das ist auch schön, man kann dann, man kann auch die Kunsttherapie gut dran üben, wie dieses äh, Alkoholisierte und wie die Suchtmittel hier eingesetzt werden. Ja, das muss bleiben, sonst bin ich weg. <lacht> also ich merke gerade, dass ich mich jetzt nochmal an diesem Therapiebegriff stoße. Das hat mir ganz vor vielen, vielen Monaten mal besprochen, Birgit, ne? Dass mich das irritiert. Und jetzt ist es aber wieder so. Also <lacht> Kunst der Kunsttherapie. Das ist doch der Witz, Jutta. Das <lacht> ist, verstehst du? Das ist nur das durch ist verschärfte Ironik, Ironik auszuhalten. Aber da ist auch schon wieder das Metaethische. Nur dann Meta ja. Meta und so mit drin, ne? das, das ist also, der Witz. Ne? Ich werde mich jedenfalls also nicht so verhalten. Ja, also ich werde alle reinreißen, finde, die von mir also sowas erwarten, klar, werde ich immer Sachen sagen. Gerade Birgit wollte sich ja eigentlich von diesem Therapie absetzen. Und jetzt nimmst du das in diesen Titel mit rein, weil ich nehme mal an, weil das ja eben noch aus einer anderen Epoche bei dir stammt, mit anderen Leuten. Und die Frau, <lacht> also ich sage jetzt einfach mal, äh, kannst du da nicht ja. nochmal, willst du da nicht nochmal was dran drehen? Nee, was ich finde das so lassen. Ich finde das genial. Du findest das genial. Ja. Ja. Einmal, vor lang Traumtänzer angemeldet. Also unter zwei Aspekten finde ich es äh, witzig, also oder, beziehungsweise ja, witzig im Sinne von gewitzt und witzig, spaßig. Mhm. Also das eine ist, ähm, auch wenn man sich von was ich zum Beispiel von der katholischen Kirche, ne, aber ich werde natürlich ein tun, das was ich da äh, habe, unterschwellig im geheimen Curriculum dieser Institution habe lernen müssen, dass ich das jetzt einfach wegwerfe. Genau, richtig. richtig. Das äh, zeichnet ja auch das bestimmte Kompetenzen man. aus, genau. die ich habe. Ne? Also ich äh, kenne mich in dem Kirchenraum aus und zwar für so unbefangen wie ein Küster oder so. Nicht? Also oder, oder, oder, oder, oder, oder, oder. Und ich kenne mich, so. kenn mich sehr gut mit Setting aus. Ja, Und so, mit so super. Gruppen. Genau. Ich mich auch gut aus. Und eben, also und so weiter. Und das ist ein Grund. Ne? Der andere Grund ist aber, dass ich also ja wirklich eine Grenze gezogen habe. Ich bin da nicht mehr drin. Ne? Und, das, und ich wehre mich auch zum Teil gegen diesen geheimen Einfluss, den so eine äh, mächtige, äh, die, die bis ins Sinnliche hinein äh, äh, manipulierende Institution eben ausübt. Ne? Genau. So. Und, und das beides zusammen kann dazu führen, dass ich eben äh, einerseits begeistert von bestimmten Sachen Erfahrungen erzähle, andererseits aber zynisch werde oder eben ähm, ja, einfach kalte Schulter. Eine, ja? gute, eine Brücke oder ein Link könnte gut sein. Ich habe mich lange Zeit für dieses Home-Treatment eingesetzt. Ich finde auch, das könnte ja die psychiatrischen Institutionen könnten auch aufgelöst sein. Die braucht vielleicht nur noch ja. kleinere für, für irgendwie super akute Phasen. Ansonsten kann man super Home Treatment machen. Von und Kurs. vielleicht ja. wie bitte? Aber das Kurs. postmoderne, genau, Kurs. Kurs. So, das postmoderne ja. Leben irgendwie ist ja letztendlich einfach nur Selbsttherapie. Das ist ja praktisch von der Beichte zur Psychoanalyse zur Persönlichkeit selbst als Aufgabe und Projekt. Okay. Genau. Das heißt dann auch, wenn man bei den Jungen sich sieht, die wollen gar nicht mehr Instituten, die sagen, ich finde meine eigene Therapie. Guck, ich habe schon das und das gemacht. Mhm. Genau. Ja. Arkit fragt Beziehung Wie bitte? Selbst mit. Arkit fragt äh, Beziehung. Fragezeichen. Beziehung. Mhm. Aber äh, jetzt, was hat er jetzt gesagt? Mhm. Ja, guck mal, aber ja, er hat ja schon. Also bei mir keine... bleibt der Knopf, wie die Schweizer sagen. Also irgendwie sehe ich was, bei dem was wir machen keinen Bezug zur Kunsttherapie das ist Warum keine nichts der Kunsttherapie die Kunst ja aber das äh, werden also die ja dann ganz schnell merken dass wir das Kunsttherapie ernst und Kunst ist Kunst also was machst du also Kunsttherapie? Kunsttherapie hat immer einen sozialen Aspekt und einen gesellschaftlichen Aspekt und, äh, ja. Also ich bin integrative Kunsttherapeutin und nehme natürlich auch das Politische, das Ökonomische. Ich gucke nach den äh, fünf Säulen der Identität und nach diesem und nach jedem. Also hole das alles mit rein. Also das finde ich schon. Und das, das ist auch, äh, ich kann ja nicht sagen, dass ich eine, dann komme ich gleich in den, den Karton von autodidaktischer Künstlerin, weil ich bin jetzt nicht an irgendeiner künstlerischen Institution angebunden. Ich habe mich da sehr noch sehr zurückgehalten, oder wie soll ich es sagen? Das Einzige, was, was guter ist und was korrekt ist, ist die Zeit für mich noch. Ich bin Kunst- und Kreativitätstherapeutin. So, und warum soll ich das nicht in dem Zusammenhang, in dem Kontext auch so stehen lassen? Und ähm, wer, wer sagt denn, dass Kunsttherapeuten, die können ja in einer freien Praxis arbeiten, die können in Institutionen arbeiten und die können auch zu Hause arbeiten und die können, wie auch immer. Also wer schreibt denn vor, wie eine Kunsttherapeutin oder Kreativitätstherapeutin zu arbeiten hat. Umgekehrt. Nee, nee, äh, es geht ja nicht um die, um die Person. Es geht, um, geht ja nicht um die Person. Natürlich geht es um die Person. Ähm, Bitte nur genau, um die Person. Das ist irgendwie um die Person. so eine Einschränkung. Also wenn ich sage Kunst der Kunsttherapie, dann äh, ist es für mich so eine Einschränkung, ja. ja also ich, so, ich, so, ich gehe da super, nur um allgemein. die Kunst der Kunsttherapie und nicht um andere Künste oder sowas. Das, das ist eben das. Aber das bedeutet ja... Darf ich mal ganz kurz einfach ja, eine direkt okay. fragen, ist denn Kunst nicht eine Krankheit, die sich stetig versucht selbst zu heilen durch ihre eigenen Werke? Da gibt es unterschiedliche... Ja, sehr unterschiedliche. Ne, mal, ja, das ist ja klar, aber nimm das doch mal ernst. Das also ja, ich, ich ernst. Anderes das kann man so, so, kann man so sehen. Natürlich. Ich kann auch andere Metaphern anbringen. Es geht ja nicht um diese eine Metapher. Genau. Der Pluralismus ist das, ne? Genau. man, das... Polyvalente. Ja. Und könnte das jetzt... Qualitätstoleranz. <lacht> <Teil lacht> Im Je Moment, wo du Kunst als, als, als Redikat oder als Begriff ja. oder als Hashtag vor irgendwas stellst, auch vor Therapie, löst es alles auf im Allgemeinen. So wie ja. ich es vorher ja. schon gesagt habe. Alles ist Therapie. Jeder genau. ist Therapie. Die Gruppe ist Therapie. Die Person ist Therapie. Ja. Kunst selber, die Arbeit ist Therapie. Das ist genau. alles Schöne an Kunst. Ja. Ich auch so. Gott, natürlich ja, sind Kunst, wir hier, wir sind hier voll am Therapieren. Guckt euch doch Kunst, mal an, machen wir denn den Quatsch? Kunsttherapie? Kunst, Damit Oder? ich meine Neurose... Ich, ich ehrlich zu euch denn. selbst. Äh, äh, was was, was, was mal einen Gong hier rein. <lacht> Könnte man <denn lacht> den, den, den, den, Titel, Uhr, den Titel so <lacht> verändern, dass da so ein gewisser Marker drin ist, äh, dass wir jetzt nicht also Therapieanfragen bekommen? Nee, Aber, ja, das Da würde da, da, da, ich, ich, da, da ich ja persönlich... ja so ein kleiner ankommt und sagt so, bitte irgendwie therapier mich mal, sag ich, nee, ich bin schon ausgebucht. <lacht> <lacht> was, ich, was ich merke, ist einfach, äh, Naomi, wieso du, ähm, wieso du das jetzt, ähm, klar, du bist ja auch als Mitglied auf der Gruppe, das müssten wir dann vielleicht beide nochmal klären. Ob, ich glaube, das, ja das ist ja so eine Spur, die dahin geht, da müssten wir das beide klären. Aber Birgit, äh, ich weiß noch, dass dich das auch zerreißen kann, dass du sagst, das habe ich abgelegt und ich bin jetzt Künstlerin. Mhm. Na, ja. Das ist ja bei dir auch äh, also die, die, die, die, der Übergang von dem einen oder die, die mhm. Begegnungszone von beiden ist ja nicht konfliktfrei. Nein, es ist Na, sie nie. Und das sie ist ja wichtig, oh. dass das äh, auch quasi nie. Und so ist bei mir der, der Pädagoge ja auch äh, als alles andere in den, von der Denke her. Ja. Also ich denke mal, dass ich jetzt da zum Beispiel nicht aktiver geworden bin da drauf, auf, dem, auf deinem Blog, das hat was damit zu tun, dass das ich mich mit dieser Überschrift da, da finde ich mich jetzt einfach nicht. Das, nee, das ist für mich... Nee, nee, muss ich nicht. Die erste, die erste Sache ist schon, das ist nicht meins. Das habe ich zwar bezahlt, aber das ist nicht meins. Das stelle ich der, der Gemeinschaft zur Verfügung. Ich, ich bin unter okay. diesem Public Domain und das habe ich schon häufiger gesagt und ich kann solche mhm. Zuordnungen oder mhm. zu. ich arbeite okay. damit, das ist Tool. Das ist aber eine andere Ebene nochmal. Ja. Es ne? ist, ist eine andere Ebene. Okay. Und das ist jetzt auch nicht schlimm. Also ich mache dann erstmal halt nichts. Nur, wenn das jetzt also wenn wir jetzt besprechen, dass jetzt zum Beispiel die Sachen vom Kunsttag äh, dort eventuell ähm, als, ja, als abgespeichert abladen, werden oder ja. ab ja, abgelegt werden. Nein, nein, nein, nee, nicht eventuell, sondern das ist schon Fakt. Nein, ist noch nicht Fakt. Doch. Also ich, alle ich war... alle Sachen. Wo, wo dann wo ist denn da die zentrale Stelle sonst gewesen? Also es wenn gibt schon Befürchtungen bei mir auch. Und eine der Befürchtungen ist, dass äh, die, die Art, wie wir rangehen, mhm. ist in einem therapeutischen Kontext. Ne? Ja, Sozusagen gut, läuft, unter, Sorry. läuft unter, läuft ähm, unter. Äh, das ist jetzt nicht so wild, weil es geht mir ja um bestimmte Ziele. Das ist jetzt so, warum Sozialpädagogen zum Beispiel, wenn sie äh, schon zufrieden sind, wenn die Kinder irgendwie bunt was machen, mhm. ne? Und äh, das egal sein lassen, also im Grunde gar nicht mit bei den Kindern sind, ihren Gestaltungsabsichten, ihrer, äh, in, ihre, ihren Formvokabularen und so weiter, sondern denken, ja, die sind so mal kreativ und jetzt freuen sich die Eltern auch. Und, und das ist schon mal so, sie, sie sich loslassen und mal frei. Nicht? Ähm, und, und das möchte ich natürlich nicht haben. Ne? Versteht, versteht ihr? Weil ja. das führt dazu, dass wir alles, was wir machen, entschärfen, ne? weil es dann eben unter diesem ähm, Schirm, der, also ja richtig Schirm, der äh, ein, ein, ein, in einer Maßnahme äh, gesehen werden kann. Genau, wir machen das auch keine der, Art Brüt. Ne? Genau, oh. wir machen auch keine Art Brüt und wir machen, genau, Birgit, danke. Ne? <lacht> so, und. Äh ich wollte mal eine, kurz eine Foucault kosche Frage stellen zu diesem Theorem der Therapie. Ne? Was ist denn der letztendlich essentielle Unterschied zwischen Kunsttherapie und Beschäftigungstherapie? Und in diesem Kontext, was ist der Unterschied zwischen Häftlingen, die Steine schlagen, und tollen Hipstern wie mir, die in funky, von ihren Eltern bezahlten Schweizer Institutionen Bildern malen? Das ist, ja, ist eine andere gut. Diskussion. Das, das ist eine völlig andere Diskussion und die ist sehr, sehr mhm. breit. Weil so, da, ja, ganz viele, schon allein ja. zwischen Jutta und Birgit gibt es Differenzen, ne, die äh, auch in dem Berufsfeld äh, irgendwie begründet sind. Ne? Ja, die da ja, wieder, das der Sozialisation, das schwuppt so ja. mit, mit rein, das denke ich bestimmt. Genau. Also da würde ich äh, so in Sachen äh, Kun ja Kunsttherapie Kunst müssen wir doch noch Kunst Talk weiterdenken. Ja, ja da müssen wir noch mal Kunsttalk zu machen. Ja, können wir auch machen, genau. Aber heute sprechen wir doch erstmal, wir müssen doch jetzt erstmal ein bisschen... Das sieht aus, als würden ihm die Haare ausfallen. Er ist die ganze Zeit so... Ja, also es ja, ging ja, ja um... um weil ja, weil der bebebeilräuchert sich selber. Ach so, also. <lacht> Nein, nicht... Ja und, ja, und dann ist noch, noch die wo ist der, und da möchte ich einfach jetzt noch mal festhalten, das ist für mich noch nicht geklärt. Ja, wo ist also der YouTube-Account? Es sei denn, wir würden uns dazu entscheiden, das wäre jetzt wieder so eine ähnliche Geschichte wie äh, mit den wie wir die Videos ablegen, wir würden uns entscheiden, jeder legt es da ab, wo er will. Das würde Aha. für mich auch gehen, ja? Aha. Und also das wäre für mich auch eine Alternative. Alles zugänglich, jeder darf alles damit machen, was er will. Ja, sowieso. Wenn ja. irgendjemand irgendwo drauf springt und sagt, ey, das ist aber schlecht so, ist es geil, weil dann kriegen wir Aufmerksamkeit, und stellen jetzt in den Diskurs zwischen Markenrechten und künstlerischer Freiheit und es geht voll ab. Ja. Also, also können wir das Frage vielleicht noch nicht geklärt. Achso. <lacht> Genau Plattform ähm, ja, frage Sind wir das jetzt schon zur Abstimmung be äh, bereit sozusagen, dass, wir das, dass jeder das hinstellt, wo er will? Das ist sowieso. Genau. Die Frage ist, ob wir uns dahin bemühen, tatsächlich auch einen Ort zu schaffen, der sozusagen wiedererkennbar mhm. das der Ort ist für das, was wir tun. Und genau, ob man, dann ob man jemand, ja der das finden will, genau. überall rumsuchen muss oder mhm. ob er äh, sagt okay. Ne? Mm -hmm. so. Und da oh, kann ja, ich das nicht unter dem Titel Kunsttherapie haben. Definitiv nicht. Und dem Titel Kunst der Kunsttherapie schon. Nein, ich meine das ja so. Mit Kunst der Kunsttherapie. Naomi, da werde ich ganz, ganz genug Ich kann machen, was ich will mit Genau. Ja, sowieso, ja. Kann ich, auch einer auch ich kann das hinstellen, ja. wo ich will, und ich kann Richtig. noch eine extra Seite machen, ich kann noch eine Seite machen und ich kann noch eine Seite machen. Ja. Lass ja, mir von keinem Menschen will. auf der Welt sagen, ja. hm. was ja, mir ich geht, nicht. geht, darum geht es gar nicht. Es geht darum, gesagt, wenn wir eine gemeinsame bitte, haben, dann wird das jetzt umgehen, nicht gehen. Okay. Das habe ja. ich, vorhin also, darf ich mal, ja. von ich erhellen ja. möchte. So, also ich würde den einfachsten logischen Kompromiss ist die Regel: es gibt keinen zentralen Ort, Punkt. Die gibt es nicht. Finde ich schade. Gibt, bin ich ja, schade. ist aber so. Ne? Und wenn ja, ich in der jetzigen Diskussion H natürlich äh, ist das äh, ist die äh, nicht Lösung drin, ist, weil ja, alle sich Thema Thema haben. Ganz generell, Zugang. Was haltet gibt, ihr von Zugang? Ja, der, der ist netzmäßig. Und das ist äh Aber Netz ist auch nur ein Interface, ne? Also das was je ökonomischer in der Anwendbarkeit, desto mehr zum Zugang. Desto komplizierter in der Anwendbarkeit, desto mehr Säkularisierung. Das haben wir ja mit der KZU-Mafia, ne? Haben wir überall. Also die KZU-Mafia, es gibt zwar eine Webseite, die habe ich angemeldet. Ach ja? Aber die mhm. verweist nur auf, auf den, den... Server Dis zu Hause, der brummt. Nee, nee, nee. Warum bei verwendet Stratus. sie den nicht zum bitcoins ich? Bei, bei Strato. Aber ähm, der rekuriert, also wenn du kzumafia.de guckst, der rekuriert nur auf den Diskurs innerhalb von Twitter. Mhm. Unter dem Hashtag mhm. oder unter dem Begriff... KZU-Mafia. Aber es gibt, wir haben das am Anfang auch so besprochen, ob wir da eine Seite machen und ob es da Leute gibt, die sich damit näher assoziieren und also innerer Kreis und so, ne? ist einfach so geblieben, wie es ist und es bleibt auch so, KZU-Mafia ist einfach nur Begriff und da ähm, haben gewisse Aktionen drunter stattgefunden unter diesem Begriff. Ja, das ist doch schön, aber es wäre auch für die Zukunft zum Beispiel ganz gut, das habe ich ja heute jetzt schon so ein bisschen durchgesetzt als whatever. Um, das einfach zum Beispiel, bisher war es ja Skype, dass man diesen Link, dass man in diese Gruppe reinkommt, wenn man will, und es auch aus Spontanität tut, wie heutzutage alles passiert. Ne? Nämlich, wenn man dafür Zeit aufwenden muss, dann macht man das nicht, aber wenn man das schnell machen kann und es logisch und in, in, in, das intuitiv funktioniert, ich gucke mir ein Video an, die sagen in dem Video, ich kann reinlinken, <lacht> wie komme ich da rein, ich gucke in die unten mehr Anzeigen und da steht der Link, bin ich sofort dabei. Wenn es aber da nicht steht, bin ich schon wieder raus. Oh nee, die wollen mich eigentlich nicht. Ne? Um. Ganz sachlich. Ja, wenn wir ja, jetzt auf Zoom wechseln, dass wir das einfach einfach ganz untheotiv machen, dass das auch wirklich möglich ist. Nämlich wenn wir hier sitzen und sagen, ey, jeder kann kommen und so, aber das nachher nicht so einfach geht, dann... Hm. Ich, ja, ich, ich komme mal einmal komm zurück zu, zu Naomi und mit der Seite, wo ich ja auch ganz streng geworden bin und ganz laut. Das lag aber daran, weil ich das genau, das nimmt einen Link zu unserem letzten zu unserem Talk gestern, mit dem das Frauen und Frauen sind in erster Linie Kunsttherapeuten und, und das ist, eine ganz, ist eine, von Frauen eine dominierte Szene, die extrem schützt, die extrem die Türen zumacht, die extrem sagt, äh, äh, also sich auch teilweise nicht an den wissenschaftlichen Diskurs anschließt, sondern sich wirklich abschließt und abkapselt und etwas sehr Beschützendes und Behütendes hat. Mhm. Und äh, die Theorien, die teilweise auch ge gelehrt werden oder durchgeführt werden, auch in diesen Prüfungen, die unterstehen keiner richtigen wissenschaftlichen oder sonst irgendwie, Da gibt es wenig Anschlussfähigkeiten. Und das finde ich einfach äh, schade. Und wenn man irgendwas öffentlich macht, macht man es ja im Prinzip damit auch schon wissenschaftlich. Da kann jeder sich das runterladen, da was mitmachen, das überprüfen, das evaluieren und sagen, das, was die da anwenden in diesem Kunsttalk, hm, das ist eine ganz gute Methode, das könnte ich auch mal probieren. Oder das ist der totale Mist und, und, und. Die, die, die Entscheidung liegt dann nämlich, die, die, die gebe ich damit nämlich ab an den Beobachter oder an den Konsumenten oder an den User oder an den sonst irgendwas. Das ist so heißt doch, wie heißt es heute, User Ability, keine Ahnung, also derjenige, der da was mit anfangen kann, der kann sich das dann auch nehmen. Oh. Und dieses Format ist doch interessanter als ein Buch zu lesen. Wer liest denn heute noch Bücher über Kunsttherapie? Oh, ja. Danke. Ich würde gerne von Andreas nochmal hören. Also wenn du sagst, du findest es schade, wenn es halt nicht mehr so eine Hauptanlaufstelle oder weiß ich nicht, wie ich es nenne, einen Knotenpunkt oder sowas ist cool, das ist, das, wir, wir sind ja gerade eben rückblickend, wir sind nicht bestimmend, wir sind rückblickend, was ist bisher passiert und was wir festgestellt so haben, aus, ist, aus. dass es semantisch kristallisiert hat, faktisch, nicht einfach nur so, sondern weil Birgit da sehr viel Energie und Emotionalität und auch Talent reingesteckt hat, es sich faktisch kristallisiert hat, am besten auf dieser Seite Kunst der Kunsttherapie. Das liegt nicht daran, dass wir das bestimmt haben oder irgendwelche hierarchischen Rechte an Birgit abgegeben haben, sondern weil sie einfach das wollte und Interesse daran hatte und es durchgesetzt hat. Ja, so ist das passiert, ja. Es hat ja auch sonst keiner gemacht. Genau. Ich, ich habe natürlich auch immer so einen Punkt, ähm, ich höre mir gern Kritik an, aber ich überlege mir dann, wer macht etwas und wer kritisiert nur oder wer hat irgendwelche Bedenken oder Ideen oder sonst was. Aber Wer kommt ins Tun? Ne? Ich finde es zum Beispiel so schön, wenn es noch starke, vor allem weibliche Charaktere gibt, die Form spenden. Weil ich bin zum Beispiel ich bin immer so hüpfelig, ich gebe gern Inhalt, ne, womit man muss dann was machen kann. Mhm. Es ist eigentlich egal, was man damit macht, aber wenn ich merke, jemand tut tatsächlich was damit, das ja. mich nämlich, puh, nämlich gerade diese ruhigeren Charaktere, wo man denkt, die sind immer im Hintergrund und so ein bisschen autistisch, die aber danach dann solche Aktionen wie langwierige Konzentration gebrauchen, ist aber wirklich was passiert? Ja, dann ich denke gerade, äh, diese so ruhigen Charaktere, so. die so ein bisschen autistisch im Hintergrund. <lacht> also, jetzt sage ich nicht weiter, ich bin <lacht> schon entsetzt. <lacht> ist doch so. <lacht> ja. Also, das wäre dann der andere Lösungsweg zu sagen, also es bleibt so dass äh, der YouTube-Kanal sich weiterfüllt und die äh, Seite, in der die Protokolle oder wie, die, wie die sich das nennt, die Te äh, video zu, zu text äh, diese Video-bleiben äh, würde dann auch auf einem Account von Birgit Landen. So oder so. Ja, oder bei, bei jemand anders. Jemand anders. Oder kann Es darf, darf ja auf jedem Account Landen, ist ja gerade das Ding. Birgit ist nur die einzigste, die bisher aufgesprungen ist. So genau. Lust, ja, ich, ich ja. bin ja auch noch dabei, die Webse meine Webseite zu bauen, das könnte auch genutzt werden, aber nicht jetzt, weil es ist noch nicht fertig. Und das ist ein äh, Protokoll. da gehst du eher so konservativ, die Seite. Solltest du vielleicht auf WordPress denken oder Auch so. da hatten uns gerade darüber begeistert, dass also dann das durchsuchbar wird forschungszugänglich zugänglich wird. Wir, wir sind an so spannenden Fragen dran. Arik sagt jetzt hier, schreibt dann, dass, gibt, dass es ein unmittelbares Vorverständnis gibt. Ja, es gibt ein unmittelbares Vorverständnis, dass Kunst... Dass der Kunst und die ist sehr angeknüpft und das kann man auch, es gibt Studien, die das belegen, das kann ich auch gleich raussuchen oder hierhin rein, reinhalten, Instinct, dass das in erster Linie Malerei ist und das zweite ist Skulptur. Und dass dann, danach, aber mit diesen ganzen Medien, also dass dies immer noch nach wie vor in dem Ranking Videokunst ganz äh, äh, äh, äh, ganz äh, äh, unten ist und Das ist, Performance -Kunst, und ist, ne? das ist eine Kunst, die sich nicht durchgesetzt hätte, habe ich letztens gehört. Ja, das ist auch nicht richtig. und ja, so Installation hat sich beides nicht durchgesetzt. Wollte sich aber auch nicht durchsetzen, mal um mal halt so anzuwenden. Schauen also ja. wir mal bei den Vorsokratikern an. ja. Und aber die Studie, Post oh, das kann man jetzt nicht zeigen, schade. Ich, ja. Ja, da könnten wir nochmal richtig schön drüber lesen. Die Studie über Akteure und Institutionen Ach. der zeitgenössischen Kunst. Ja, zeitgenössische ich, ja, ich rede aber von der Kunst von den Vorsokratikern schon angefangen. Sorry. Malerei und allem schon. Ne? Also auch Neandertaler, die Kunst gemacht haben. Oder sogar Tiere, die Kunst machen. Das sind ja Höhlenmalereien, da hat sie recht. Ja. Also die, obwohl, da war ja, mir da, nicht was ich mir nicht mehr sicher. Haben die Leute erst mit Stöcken auf Stöcke gehauen, um Rhythmus zu schaffen? Oder haben sie erst Höhlen bemalt? Das weiß ich nicht. Ja. Ich bin mir nämlich sicher, dass wegen dem Reproduktionszwang dieser Ausgleich zwischen Muskel und Stärke und körperlicher Kraft durch Kreativität relativ schnell kam. Ne? Guck mal, wie geil ich auf Stöcke hauen kann. Ich bin auch ein gutes Fortprodukt, also ein cooler, cooler Picker hier. So ja, noch. aber es nein, das ist auch so. Es gibt auch anders noch Hierarchien. Zum Beispiel, dass das, das, was ich mit, mit den Händen mache, ja, niedriger ist als das, was ich. Äh, Klangmäßig mit irgendwie hoher Musik machen würde. Also, wenn, es ist ja, anders, das ist ja was anderes, wenn du mit Stöckchen aufeinander kannst, als wenn ich jetzt hier nach 20 Jahren üben Violine spielen würde. So hat es ja angefangen, so hat die Musik angefangen. Ne? Also, erst haben sie mit Stöckchen auf Stöckchen gehauen und gemerkt, Leute haben da praktisch reagierender darauf. Der Frack, weil gemacht. Ja, er kommt ja. daher, dass er also zu den Bediensteten gehörte, die also zu den Bedienern, nicht, die da im Frack um die Tafel Soßen äh, herumreichten und so und, äh, und in die Klasse gehörte eben der Musiker, der dann eben da auch oben auf dem Balkon saß und die Allgemeinheit äh, mit Klängen. Die Leute, die den Besten heiratet haben, haben nicht unbedingt so. die gewesen, die sich <lacht> Die, haben nicht Aber die, die, haben die kamen erst mit dem Christentum. Ich habe das akustisch nicht verstanden. Die Leute, die den besten Koch heiraten, sind nicht die, die sich am Anfang prähistorisch durchgesetzt haben. Das kam erst mit dem Christentum. Mit dem besten Koch? Meine Oma hat immer gesagt, Liebe geht durch den Magen. Meine Mutter hat immer gesagt, nö, ein bisschen tiefer. Die Unterscheidung ist zeitgenössische Kunst. Birgit hat dann nachgelegt und hat nochmal was von zeitgenössischer Kunst geredet, ne? um sich dann irgendwie zu retten, dass sie nicht da irgendwie verstrickt wird in irgendwelche Neandertaler Forschung oder so. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Sondern ja. sie, also ihr, ihr, ihr geht, also das, auch, das ist mir immer aufgefallen, ihr geht immer irgendwie, ich weiß nicht, ihr fangt so an bei 1600 irgendwie. Ja, aber das Historische ja? können wir gleich mal abkanzeln. Zum Beispiel, wenn du Pollock studierst, was schon wieder vom Diskurs sehr modern ist, wirst du sehr viel Interesse haben an Höhlenmalereien, weil damit schon intuitiv im Voranimalischen dieses Dynamische an Linien, ne? also nicht das Abstrakte, dass es Form darstellt, sondern dass es eine Bewegung ist, genauso enthalten wie Pollock, der später der das dann für sich wiederentdeckt hat, indem er sein Geist, also seine Zivilisation mit Alkohol benebelt hat und dann irgendwie seine Reflexen rausgelassen hat. Es ja. ist auch historisch, du hast den Inhalt der Kunst, der es uns jetzt gegeben Jetzt hoffen wir, dass wir sowas Neues haben und dann nehmen wir den als Masse und nicht als historisches Ereignis, in dem wir uns einbetten. Scheiß auf progressiv, Scheiß auf Gegenwart oder auf Avantgarde, das sind doch alles, niemand von uns will ja sich mit Begriffen behaften. Ne? Andi sagt, er möchte gern Tentakeln, Birgit sagt, mir geht's auch nicht nur um den Bildbegriff. <lacht> aber, aber in dieser, in diesem, in diesem Kaleidoskop oder in diesem Mosaik oder was was ich, was, was, was wir jetzt zu sehen, das ist doch cool. Ich finde das ja. total cool. Ich, ich finde ja, das vitalisiert halt ungemein. Das, ist, äh, das bringt ganz neue Sachen hervor. Also ich merke das alleine an dem, was ich gemacht habe. Ich hatte nie so eine Performance in der Bank gemacht. Niemals. Ich finde das cool. Ach. Ich habe Hunger. Ich muss ja. was essen. <lacht> <lacht> Also ist jetzt Next Step, ist irgendwie, äh, ich richte mal Zoom ein irgendwie und dann gucken wir mal, dass die Leute alle da, euch alle als irgendwie... Cool. Und dann checkt was für Freiheiten ja. euch das gibt. Also ich, ich, ich möchte euch da nicht aufzwängen, ich möchte euch Freiheiten geben. Wir wählen ja ein neues Format, weil dieses Format mehr Freiheiten für euch ja, individuelle... Brauchst, ja, ja, brauchst du ja jetzt keine Werbetrommeln. Ja, Werbetrommel. Ach, Ach, also, also, das sind jetzt schon wieder. Ich also, ja, ja, darfst ja. auch haben, jeder, haben sich abgeschreckt fühlen von dem, ne? Auch, ne? da steht irgendwie drauf... Äh. Auch wenn du es scheiße bist, ne, soll ich da weitermachen? Ja, äh, das Thema haben wir ja schon länger gehabt. Das Zun. haben wir schon länger ja. gehabt, aber das hindert ja keinen daran, auch noch zu meditieren oder sonst irgendwas zu machen oder äh, ne, sein ganzes, sonstiges äh, Leben so auch oder nicht dran teilzunehmen, das geht ja auch. Darf ich mal kurz was ganz praktisches ja. fragen äh, Filterraum, wie ist denn das bei Zoom? Hast du da auch so praktisch einen Zugangslink wie bei Skype, den man einfach weiterschicken kann? Ja, du kannst auch dann nach... ist es wichtig, dass wir den ganz direkt und dass wir den praktisch auch dann alles nutzen, also in die Bildbetrachtung. Also ich habe jetzt nur ja. eine, ich habe meine, meine Mission ist, ich melde das an und dann will ich euch dazu holen. Genau. Das ist nicht ja. erster Schritt. Und dann jeder mhm. auch wieder ich weiter. Ich habe jetzt schon Videos angeguckt und sonst was, äh, aber ich will gucken, dass da irgendwie, dass ihr da auch fummeln könnt. Ne? Also bisher mhm. habe ich von nur Thema Thomas Eckel mit drin. Mhm. <lacht> ja, und wenn <lacht> und dann wir hier sonst äh, ist das alles noch und ziemlich äh, gemacht und dann, ja, gut, das ist auch, das machen wir dann sowieso. Ja, gucken wir. Mhm. Ähm, ja. ja. Also ich denke mal im, im einfachsten Fall, ich frage mich durch und brauche dann einfach von euch irgendeine aktive E-Mail-Adresse. Ne? Hm. Dass man das Mindeste was braucht. Ich, ähm, brauch. ich habe das ja. zwar, könnte ich mir jetzt <lacht> die Irgendwo. Brauche ich aber. dann wahrscheinlich auch für Doodle, wenn ich das Doodle mache. Aber eben, ich glaube, das muss man jedes Mal neu machen mit dem Doodle. Aber ich glaube, der speichert dann die Adressen. Ich muss mal gucken. Das wäre halt auch eine Frage, ob man das auch öffentlich macht. Genau, schön so und so. Also ob man die äh, diese Verbindung zur E-Mail, ob man die schon auch in der Liste hat irgendwo. Ähm. Von mir aus auf kunst der kunsttherapie.com. Keine Ahnung. Oder irgendein, irgendein, irgendwas. Warum wollen wir das über E-Mail machen? Ich habe keinen Bock, euch irgend so eine Trashige zu geben. Nämlich ich werde ja nicht veröffentlichungsmäßig meine richtige E-Mail einstellen. Soll ich, möchte keinen Scheiß auf meine richtige E-Mail. Ja, deshalb. Haben wir da nicht einfach alle, die wir bedient wurden. Wir wissen ja, wie die Verknüpfung läuft. Wir haben den hey, Chat immer Facebook, über E-Mail. Und überall stellen wir es ein und sagen, Leute, wirst, guck mal. Hier. Du wirst überall Zugang nur mit einer E-Mail-Adresse bekommen. Ist immer so. Ja, und ich, klar, ich dann, wenn ich mein Konto bei Zoom einrichte, ist es was anderes. Ich meine jetzt, dass ich jetzt hier öffentlich irgendwie eine E-Mail-Adresse. Uh, ah, ja, gut, ja. Also, wir, wir, ich werde schon irgendwie ähm, von jedem da die E-Mail-Adresse dann kriegen, die, ich, die ihr mir geben wollt. Ja, das ist ein ja nicht das Ding. Warum brauchst du die? Darf ich nochmal? Das check ich wieder uh, nicht. Ich euch dann irgendwie, entweder ihr seid in Zoom schon angemeldet und ich kann das. Das ist dann die Bedingung. Also, jeder... damit ist ja bisher auch schon so. Jeder, der mitmachen wollte, ja, muss ich bei Skype einfach machen. Verstehst du? Hm. Ich habe nur Gelaber-Videos gehört und ähm, irgendwelche Beschreibungen gelesen und sonst was, aber... deswegen mein, ja, Bisher gab es aber ja bei Skype so einen Teilnahmelink, da kann ja. man einfach auf diese das Gruppe auch. und dann jeder, wenn man jemanden einladen will, dann schickt man einfach den Link und der klickt dann einfach nur da drauf und zack, ist er in der, der Gruppe, ganz einfach. Wenn es sowas bei Zoom auch gibt, das ist das, was wir brauchen. Das veröffentlichen wir dann überall, wo wir bisher ja. unsere kleinen Synapsen haben. Genau. Aber jeder muss dann die Software erstmal runterladen. Also du so brauchst. Da, ja, bisher auch. Bei Sky brauchen wir ja auch. Ja, ne? ja genau. Ja Und das brauchst bei StreamYard, brauchst du das nicht. StreamYard äh, was läuft. Was? Was brauche ich nicht? Was? Äh, was brauch ich nicht? Ja, bei das StreamYard. StreamYard. Das, das läuft browserbasiert. Absolut. Das nur läuft nur dann aber auch über irgendeinen Browser. Du brauchst nur einen Browser und du hast einen Link und du kannst dich einfach direkt anmelden. Also ich habe hab lieber Skype oder Zoom, als dass ich Safari habe. Ne? Also Safari hat von mir generell keinen Zugriff auf Mikrofon oder Video. Ja, ich mache lieber browserbasierte Anwendungen. Ich mag diese ähm, proprietären Software, sonst was. Ich arbeite lieber im Browser. Da kann ich nämlich direkt auch mit ähm, Verknüpfungen direkt, also da ist kein Medienbruch. Ne? Und wenn ich jetzt so eine Anwendung habe, habe ich immer einen Bruch irgendwo. Mehr gut. Ja, gut. Äh, was haben wir jetzt? Du brauchst unsere E-Mail-Adressen und wenn du da einen Einstieg hast, dann äh, nimmst du Kontakt mit uns auf und wir probieren das aus. Ja, ich gucke jetzt nur auf den Kalender, damit man ungefähr weiß, in mhm. welchem Zeitrahmen mhm. Ja, also ich gucke jetzt, da ich das jetzt im Laufe der Woche mhm. dann ab. <lacht> Das wäre jetzt so der Zeit, das Zeitfenster. Aber Das, das ist du jetzt nicht Tag. morgen, dass, dass ich da morgen schon... Äh, zwei Wochen? Nee, im Laufe der Woche jetzt. Im Laufe der Woche, ja die ersten Infos, aber dann der erste Kunsttag wird dann wieder zwei Wochen sein. Dienstag. Ja, wird das ist, ist die Frage, wann soll der erste Kunsttag laufen, das wäre ja eigentlich auch ein guter Marker, damit man ein bisschen Druck hat, um da die Kompetenzen aufzubauen, mit der Software das zu realisieren, was wir wollen. Da müssen wir ja auch noch schon machen. <lacht> Wir müssen aber vorher auch noch mal damit Zoom experimentieren und hin und her. Ja, hin. ja, wollte ich auch gerade sagen. Also es ja. ist illusorisch, das in 14 Tagen mhm. äh, direkt zu starten. Also nochmal, äh, ich glaube das, also glaub das gerne, aber nochmal, das Tutorial für Zoom ist 10 Minuten auf YouTube. Ja, das finde ich morgen auch nicht. Ich Jede, vor, ein, jede einfache Beschreibung, die ich bisher immer hatte, hat dazu geführt, dass ich stundenlang hinter den äh, dort nicht... Benannten Problemen her, hm, Eierte. Das stimmt. Und wo äh, das dann immer so einfach nicht ist, wie es immer gesagt mhm. wird. Darf ich nochmal? Ja, genau. Wir, ihr müsst unterscheiden, ob ich als Nutzer einfach an einem Meeting teilnehme ja, mhm. genau. oder ob ich als Administrator im Hintergrund die oh. Bedingungen da auch handhaben kann. Dann heißt das, dann ist die erste Frage, wie lange Sachen. brauchst du denn dafür? Ähm äh, Michael, das einzurichten und dich da so fit zu machen, dass du sowas so ein Setting machen könntest, wie wir Nö, das jetzt haben. Ich, ja ich habe gesagt, ich ja. mache mach jetzt keine ich mache jetzt keine ähm, äh, eine Phase, dass ich das kann und ihr, ihr könnt dann partizipieren, sondern ich melde das jetzt an im Laufe der Woche super. und versuche euch reinzuholen ja. und dann können wir gemeinsam gucken. Genau, ja. Super. Ja. Super. super. Nicht ich super. alleine. Nein, ja, super. Finde ich super, ja. Ich auch. Aber ihr habt dann nicht die Perspektive <lacht> eines <lacht> in Anführungszeichen blöden Nutzers, sondern ihr habt dann auch die seid involviert in die Perspektive ja. des Administrators auch. Ja. Und mhm. da unterstützen wir uns gegenseitig. Ja. Super. Mhm. Das ist zu unterscheiden von der einfachen Nutzung, wenn du jemanden einen Link schickst, mhm. da ist ein Meeting, lade die Software runter, kannst teilnehmen. Mhm. Da unten kannst du ein Mikrofon ein ausschalten und so und so. Und da gibt es ja Leute im Hintergrund, dass da, äh, der Haupt ist der Moderator. Und ich muss jetzt noch gucken, das muss man dann einfach sehen im Tun. Ähm, der, der das anmeldet, ist der Moderator, aber der hat dann irgendwie die Möglichkeit, Administratoren da zuzuordnen. Weiß Anzustellen. Der Geier. Weiß der Geier, ich habe keine Ahnung. <lacht> Verstehst du? Ich will mal hoffen, dass dann alles so geht. <lacht> ja, wunderbar. wunderbar. Ja. Was sagt ein Arik? Chinesische Zeichen. Harik hat noch weiter geschickt jetzt. Also das letzte war dieser Text über in unserer Kultur. Vorverständnis. Ja, äh, Freunde. Propedeutend wäre das dann, oder was? Mhm. Was er meint mit Vorverständnis. oder wie? Genau, also der Weg bis zu dem, bis wir dann praktisch den nächsten Kunsttag irgendwann mal haben, nach allem Maßen unserer physischen wie psychischen Fähigkeiten oder Befähigung, ähm, ist da praktisch die Phase der Probedeutig. Und dann ist es natürlich auch abhängig von unserer kollektiven Probedeutischen. Genau. Aktivität, Wie schnell das geht. Und dann gehen wir in diesen hermeneutschen Zirkel. Ja, natürlich. Was oh, ist hm. oh, Andreas hat sich gar nicht verabschiedet, oder ist das, liegt es das dann eins und eins? Bestimmt. Ja. So, versuchen wir mal wieder das. reinzuholen brauchen einen sauberen Cut. Da ist er. Sorry, ah. ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. Aber ja, wir Gott. dachten eins und eins. <lacht> <lacht> nee. Ja, Gott sei Dank nicht. Und es äh, ist alles okay. Das hat ja ganz schön stabilisiert. Jetzt, mhm. Ja, äh, ich hatte da ja auch Besuche von Technikern und Ach so. den den äh, mit Augenaufschlag, äh, wenn was schief laufen würde, sollte ich mich vertrauensvoll wieder an die Wände und so. Aha, aha. Und das ist alles gut. Also. <lacht> ja. Jetzt bin ich auch wieder. Okay, okay. Du jetzt, äh, Ich habe immer noch Hunger. Ich gehe Ja, noch. dann essen wir was Schönes. Ja, ja. okay. Ich und auch. Die äh, Aufzeichnung wird jetzt damit beendet. Ich verabschiede mich. Ich euch einen schönen Abend, bleibt gesund ja. und. Sie darf ja auch entscheiden, dass sie überall ja. veröffentlicht werden. Gut, ne? Cut. Ja, Cut. Cut. Cut. Cut. Ciao. Okay. Tschüss. Tschüss.